Schönen guten Abend, ähm, herzlich willkommen im Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Äh, wir freuen uns sehr, dass so viele heute Abend persönlich äh, dabei sind und auch ein herzliches Willkommen an alle, die im Livestream dabei sein werden. Äh, schön, dass Sie es geschafft haben. Äh, einen besonderen Dank oder ein besonderes Willkommen auch noch in unser Podium. Äh, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir werden Sie gleich in Ruhe noch vorstellen. Mein Name ist Marcel Wruszynski. Ich bin Open Access Beauftragter hier am Institut und äh, zugleich in dieser Kapazität beschäftige ich mich mit der Policy Arbeit, also vertrete die Anliegen von Open Access am Humboldt-Institut und zugleich halt auch als Projektleiter äh, eines Projektes zur gemeinschaftlichen Finanzierung von Scholarlet Diamond OA im Bereich der Forschung zu Open Access tätig. Was genau das bedeutet, äh, werden wir später sicherlich noch ansprechen. Vielleicht kurz zum Kontext. Open Access und Open Science ist am HIC von Institutsgründung an ein zentrales Thema gewesen. Wir versuchen, wie in vielen anderen Bereichen auch, Forschung und Praxis zu verknüpfen, so eben auch im Bereich Open Access. Im Bereich der Forschung können wir zurückblicken, beispielsweise auf die Entwicklung eines Discovery Tools für wissenschaftliche Publikationen, das im Projekt DREAM, Digital Research Mining. Daneben haben wir in der Vergangenheit in dem Projekt Innovatives Open Access im Bereich Small Science, die Möglichkeit gehabt, über Publikationstechnologien und Geschäftsmodelle für freies und unabhängiges Publizieren nachzudenken und entsprechend zu publizieren, Vorschläge zu machen. In dem aktuellen Projekt äh, zu Open Access, wie schon erwähnt, Scholarlet Plus, geht es um die gemeinschaftliche Finanzierungsmöglichkeiten für Diamond Scholarlet OA. Ähm, das ist nicht ganz so einfach, deswegen äh, werden wir da sicherlich später nochmal drauf zu sprechen kommen. Die Praxis, bei uns ein zentrales Thema, ein praktisches Element, äh, das, dem wohnen Sie quasi bei heute, äh, derartige Podiumsdiskussion. Daneben haben wir ein Peer Review Journal, Internet Policy Review, das Diamond OA publiziert. Wir haben einen Digital Society Blog wo unterschiedlichste AkteurInnen zu diesen Themen äh, schreiben und nachdenken, ein Science-Blog äh, dazu noch, Elephant in the Lab. Wir werden noch mehr über Blogs heute Abend diskutieren. Ähm, Sie merken, das ist ein Thema bei uns und Offenheit heißt in dem Kontext dann auch, dass wir immer mit allen Interessensgruppen äh, ins Gespräch kommen wollen. Es liegt in der Hinsicht nahe, dass wir also eine Podiumsdiskussion ausrichten und freuen uns insbesondere mit dem Open Access Büro Berlin-Brandenburg, äh, dieses, dieses Event heute Abend organisieren zu können. Das Thema ist Scholar-Led and Community Paid. Ähm, bevor wir inhaltlich starten, möchte ich noch einmal kurz allen HelferInnen des Tages danken. Äh, so ein Event live auszurichten, ist unter den besonderen Bedingungen nicht ganz einfach. Also toll für den Support. Ähm, vielen Dank. Also jetzt zum Kontext, wir, wie viele von Ihnen und euch wissen, befinden wir uns aktuell in der International Open Access Week. Das Thema ist It Matters How We Open Up Knowledge, Building Structural Equity. Es gibt viele Events, unser Fokus für den heutigen Abend ist dabei Bibliodiversität beziehungsweise ein spezifisches Segment oder ein spezifisches Teilchen innerhalb dieser Bibliodiversität, nämlich Scholarlet Publishing. Was meint das nun? Ähm, wir möchten sozusagen für den heutigen Abend Scholarly Publishing im weitesten Sinne als ein Publikationsmodell begreifen, das sich dadurch auszeichnet, dass durch die Wissenschaft publiziert wird, dass im Namen der Wissenschaft publiziert wird und im, im, und im Interesse der Wissenschaft publiziert wird. Wir fassen dabei Wissenschaft ganz bewusst weit und inkludieren nicht nur Forschende an Universitäten, sondern eben auch Bibliotheken, Fachgesellschaften, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und mögliche weitere Stakeholder in diesem weiten Feld. Vielfach meint dabei Scholarled in diesem Zusammenhang auch gebührenfrei, also ein faires Open Access Modell, sogenanntes Diamond OA. Wir haben Beispiele davon schon kennengelernt, Internet Policy Review, der Verfassungsblock, von dem wir heute Abend eine Person zu Gast haben, ist ein weiteres Beispiel für diese Form des Publizierens. Damit wären wir aber auch schon beim Grund für die heutige Podiumsdiskussion. Dieses Segment des Publishing, des Scholarlet Publishing, ist in einer schwierigen Ausgangssituation. Es gibt prekäre Verhältnisse zu beklagen. Wie diverse Studien zeigen oder eben auch das Manifest des Scholarlet Network, die Anwesenden haben es vorliegen heute Abend, lassen sich in dem Zusammenhang quasi drei Kernprobleme identifizieren. Einmal hat Scholarlet Publishing mit unzureichender Finanzierung zu kämpfen. Gegenwärtig ist Förderung oft nur punktuell und projektgebunden langfristige Förderung, von langfristiger Förderung ist dieses Segment weitgehend ausgeschlossen. Ein weiteres Problem ist die fehlende strategische Ausrichtung. Förderung, die es gibt, ist oft dezentral. Sie ist kostenintensiv für alle AkteurInnen, sie ist projektabhängig und sie ist kurzlebig. Wir konnten im InnoAccess-Projekt im Rahmen einer Studie nachweisen, dass die Förderlandschaft als Flickenteppich aufgestellt ist. Das heißt, es gibt immer nur Förderung von einzelnen AkteurInnen, die eben nicht koordiniert ist. Ein drittes und wesentliches Problem, mit dem, es, mit, mit dem Scholarly Publishing zu kämpfen hat, ist die Fach und Institutionsübergreifende Verantwortungsdefizit. Das heißt ganz konkret, dass wenn Scholarly Publishing auch meint, dass insbesondere kleine, inter- und transdisziplinäre Fachkontexte da einen Ort gefunden haben, dass in vielen Fällen beispielsweise Fachgesellschaften oder auch BibliotheksreferentInnen in der Situation sind, dass sie für diese oft sehr breit und interdisziplinär aufgestellten Projekte eben sich nicht verantwortlich fühlen. Dazu kommt dass viele Zeitschriften und Projekte in dem Bereich eine oft komplizierte, gewachsene Governance-Struktur aufweisen, die sozusagen ein, ein nachhaltiges Modell des Publizierens äh, erschwert oder verunmöglicht. Es ist nun nicht alles verloren, wie man direkt meinen müsste. Wir können heute Abend und werden sicherlich über diverse praktische Auswege und Elemente diskutieren. Also wie können wir dieses Segment unterstützen? Unser Podium wird dazu an vielen Punkten Input geben. Es gibt aber auch unterschiedliche wissenschaftliche Projekte, die diese Punkte adressieren und versuchen, unser Verständnis von wissenschaftsgeführtem Publizieren in Deutschland wesentlich zu erweitern. Ich möchte zwei aus dieser Vielzahl an Projekten nennen. Viele von Ihnen und euch kennen die Projekte ohnehin aber zwei sozusagen kurz herausgreifen. Es gibt ein Projekt aktuell, das versucht, mehr Wissen zu Performance, Effizienz und Funktionsweise von Scholarly Journals zu arbeiten, eine sogenannte Landscape Studies im Projekt Kodria. Äh, KollegInnen an der Universität Bielefeld äh, sozusagen preschen hier vor und versuchen, uns zu sagen, wo quasi mit belastbaren Zahlen zu sagen, wo wir, so, äh, wo Mangel tatsächlich besteht und wie wir da eingreifen können. Daneben, es wurde schon erwähnt, äh, versuchen wir im Projekt Scholarlet Plus äh, äh, zu forschen, zu entwickeln und umzusetzen, äh, an einem ganz schwierigen Segment, nämlich der gemeinschaftlichen Finanzierungsmodellen, das ist insbesondere für interdisziplinäre Zusammenhänge ähm, kompliziert, vor allem wenn wir alle Interessensgruppen versuchen, mit einzubinden. Diese Projekte zeigen, dass Publizieren und deren Förderung auch immer eine lokale Angelegenheit ist. Das heißt, dass Policyarbeit und Strategien in Anerkennung der föderalen Struktur und vor Ort mitentwickelt müssen. Wir freuen uns daher, ich hatte es eingangs gesagt, dass wir dieses Event zusammen mit dem Open Access Büro Berlin-Brandenburg äh, äh, organisieren konnten. Das sind nämlich die ExpertInnen für diesen Bereich und ich möchte hiermit an Maike Neufend überleiten, ähm, die für das Open Access Büro Berlin einige Worte sagen wird zu diesem sozusagen Zusammenhang. Herzlichen Dank von meiner Seite und viel Spaß bei der Veranstaltung. Ja, vielen Dank, Marcel, für die Überleitung. Wir sind nur das Open Access Büro Berlin. Die Brandenburger haben ein eigenes zweites Büro, aber wir arbeiten sehr eng zusammen, von daher ist das okay. Ja, Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite zu dieser Veranstaltung heute. Als Open Access Büro freuen wir uns sehr, dass wir die mit ausrichten können. Das Büro selbst gibt es jetzt seit 2015 und damals ist es entstanden zusammen mit der Open Access Strategie für Berlin. Seit 2019 arbeiten wir jetzt an einer Weiterentwicklung dieser Strategie, unter anderem um eben die Handlungsfelder Forschungsdaten, Kulturdaten und Publikationen mit neuen Schwerpunkten auch zu erweitern. Und dazu gehört zum Beispiel auch, Bibliodiversität strategisch zu verankern in Berlin. Wir haben diesen Prozess begonnen, indem wir eine Empfehlung zu einer Landesstrategie vorgelegt haben im Jahr 2020. Und Ende letzten Jahres eben auch mit einem Projekt diesen partizipativen Prozess gestartet. Damals, ebenso wie heute, war quasi die Open Access Week inspirierend für uns. Auch damals stand sie unter dem Motto Structural Equity. Und wir haben das genutzt, um eine Online-Konsultation durchzuführen, um die vielen Bedeutungen von Offenheit für die Berliner Open Access Community näher bestimmen zu können. Und wir haben unter anderem 16 Kategorien von Open Science-Praktiken aufgezählt, die die Befragten in verschiedene Ordnung bringen mussten. Und von diesen Kategorien sind vielleicht zwei auch für die heutige Veranstaltung von Bedeutung. Einmal die offene Bereitstellung von diversen Formen an Wissen und Kultur unter den Stichworten Bibliodiversität, Multilingualität, aber eben auch Dekolonisierung von Wissen. Und zum Zweiten auch der kollektive Zugang zu und die Teilhabe an äh, Ressourcen wie Quellen, Quellcodes, Wissen, aber auch Kulturguter, unter Stichworten wie Commons oder auch Commoning-Praktiken. Und interessant ist das Ergebnis dieser Konsultation insofern, als dass die Befragten eben diese zwei Praktiken auch mit Bedeutung versehen haben. Denn die Commoning-Praktiken sind sogar an vierter Stelle als relevant benannt worden, ähm, von 16 sozusagen und auch von über der Hälfte der Befragten als eine Praktik benannt worden, die bereits umgesetzt wird. Ebenso die Praktiken zur Bibliodiversität, die bereits an siebter Stelle genannt wurden. Und für uns zeigt das, dass eben Open Access-Praktiken und Handlungsfelder die Bibliodiversität beinhalten, aber auch eine nicht kommerzielle Ausrichtung und Offenheit im politischen Sinne zur Diskussion über die Open Access-Transformation dazugehören. Gleichzeitig haben wir gemerkt, dass man eben auch nach diesen Praktiken überhaupt erst fragen muss, um sie sichtbar zu machen. Und auch deshalb freuen wir uns umso mehr über die Diskussion heute Abend. In Bezug auf die Länderstrategie für Berlin ist es besonders interessant, dass die im Manifest geforderten Inhalte im Zuge der neulich verabschiedeten Berliner Hochschulgesetzgebung umso drängender verhandelt werden müssen. Zum Beispiel äh, stellt sich die Frage, wie das Open Access Monitoring weiterentwickelt werden kann, wie wir diverse Formate wie zum Beispiel Open Access Bücher mit einbeziehen können, aber auch ähm, Open Access Indikatoren für die Berufungs- und Einstellungsverfahren werden in Zukunft bestimmt werden müssen. Und ob Scholarlet-Praktiken da eine Rolle spielen, steht eben zur Diskussion. Ähm Man kann sagen, dass für uns die Zukunft einer nachhaltigen Open Access Transformation auf jeden Fall Scholarly praktiken besser finanzieren und auch besser infrastrukturell verankern muss. Und deshalb sind wir sehr froh, heute bei dieser Veranstaltung dabei zu sein, und das Ganze mit auszurichten und auch so ein tolles Podium zu haben. Und da möchte ich ganz herzlich begrüßen Herrn Jürgen Christoph, der Direktor der Universitätsbibliothek der TU Berlin, ähm, Evinda Kielitsch, sie ist äh, Redakteurin im Verfassungsblock und gleichzeitig Projektleitung für das Projekt Offener Zugang zu öffentlichem Recht. Und auch herzlich begrüßen möchte ich Lars Rinsdorf, der unter anderem Vorsitzender der Gesellschaft für Publikation und Kommunikationswissenschaft ist. Und damit möchte ich jetzt überleiten zu äh, Christina Riesenweber von der Universitätsbibliothek der FU Berlin, die uns dankenswerterweise ähm, durch diesen Abend moderieren wird. Dankeschön. Ja, vielen Dank, äh, Maiko und Marcel, ähm, für diese einführenden Worte. Ähm, willkommen hier auf dem Podium, Jürgen Christoph, Lars Binzdorf und Elin Dalkilic. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt ungefähr eine Stunde Zeit haben, über das Thema Scholarlet Publishing zu sprechen. Und ähm, der zweite Teil des Titels sagt es schon, Community Paid, Fragezeichen. Wie immer, wenn es um Openness geht, werden wir sehr viel über Geld sprechen, weil das äh, in vieler Weise ja die Krux ist. Ähm, ich würde gerne anfangen, ähm, ein bisschen den Begriff Bibliodiversität anzuschauen, der jetzt auch in der Einführung ein paar Mal gefallen ist. Bibliodiversität meint äh, in diesem Verständnis ja eine Vielfalt der Publikationskulturen und eine Vielfalt der Publikationsorte, also dass wir verschieden große und kleine Verlage brauchen, dass wir verschiedene organisierte ähm, äh, Organisations- und auch Geschäftsmodelle brauchen, um das machen zu können und eben eine Vielfalt, wovon Scholarled ähm, eine Form ist. Und ähm, Herr Rinsdorf, ich würde gerne bei Ihnen anfangen, ähm, als Vertreter aus der ähm, äh, Publizistik und Kommunikationswissenschaft und eben auch ähm, als Vertreter einer Fachgesellschaft. Was sind denn im Moment Moment die dominanten Modelle, in denen publiziert wird und was ist für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wichtig, wenn wir jetzt erstmal auf den Mainstream gucken, von dem wir dann vielleicht das Scholarly Publishing ähm, ausdifferenzieren können. Ich ja, glaube, der Mainstream ist uns allen gut bekannt. Das sind natürlich ähm, Fachzeitschriften, die von den alten, neuen Playern sozusagen herausgegeben werden, ähm, die natürlich in der Lage waren, im globalen Maßstab auch vor allen Dingen jetzt inzwischen wissenschaftliche Daten sozusagen über Publikationen zu sammeln und mittelfristig auch zu verwerten und denen es gelungen ist, sozusagen auch ganz wichtige Reputationsmechanismen, wie zum Beispiel Publikationsindizes sozusagen auch damit zu verarbeiten und ähm, das ist, äh, glaube ich, letztendlich die Art von Publikation, die wissenschaftlich produzieren, nicht nur in der Kommunikationswissenschaft dominiert und die macht es natürlich auch schwer, sozusagen Vielfalt drumherum zu entwickeln, weil natürlich am Ende wir auf das Thema Reputation kommen, wir sind am Ende bei Berufungsverfahren, all den Dingen, die WissenschaftlerInnen sozusagen dann natürlich auch beim Publizieren immer im Kopf haben und die sind, ich glaube, wir werden bei Scholar-Led-Publications immer darüber sprechen können, wie können wir, wie wird Reputation hergestellt und wie können wir Reputation zuschreiben und wie können wir auch Praktiken innerhalb der Wissenschaft verändern, die sozusagen da auch was von diesen etablierten, Verlagsgetriebenen, also globalen Verlagsgetriebenen Publikationen weg in andere, vielfältigere Felder leiten können. Das ist, finde ich, für mich so die Kernherausforderung, wenn wir über Scholar-Led-Publishing sprechen. Es ist ja so, dass bei den etablierten Verlagen bei den großen Zeitschriften, die Jahrzehnte Zeit hatten, manchmal auch nur wenige Jahrzehnte Reputation aufzubauen, es ja bereits so ist, dass die WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler eine große Rolle spielen. Also ohne sie wäre das natürlich nicht möglich. Was wäre denn der Unterschied zwischen einer einer Zeitschriftenkultur, in der die WissenschaftlerInnen mitwirken als AutorInnen, aber vor allem eben als GutachterInnen, die die eigentlichen Qualitätssicherungsprozesse sicherstellen, äh, im Gegensatz zu, zu Scholarled. Ähm, was ist da die, die Vision, die Sie sehen, wo wir hinkommen könnten? Also die Vision wäre natürlich, können wir äh, letztendlich als Fach oder auch als Gesamt-Community Gesamt -Community finden wir sozusagen scholar formate die äh, besser zur Wissenschaft passen. Also ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass der Weg nur dahin führt, dass wir die Freiheiten, die wir bei scholar haben, weil wir Dinge ausprobieren können, jenseits großer quasi Organisationen, äh, dass wir da Angebote machen können, wo eine Community sagt, dass ist neu, das gibt es noch nicht, das können wir verändern. Also wenn ich in einen Bereich gucke, äh, wie beispielsweise Forschungssoftware, wo wir darüber nachdenken, es muss neue Publikationsformen dafür geben, wenn ich ähm, wenn ich jetzt quasi einen neuen Code geschrieben habe für eine ganz bestimmte wissenschaftliche Fragestellung und wenn wir solche neuen und quasi dynamischen Felder sehen und mit Scholarlet besetzen können und dann auch zeigen können, da äh, existieren interessante Formate und auch Strukturen jenseits der etablierten kommerziellen Strukturen. Ich glaube, dass das der Schlüssel dafür ist, da auch eine Publikationskultur äh, zu verändern und auch diese Praktiken zu verändern, die natürlich am Ende für die Community passen müssen. Also man kann, man geht ja nicht in ein äh, Scholarlab-Journal ähm, ähm, rein, weil man sagt, das finde ich jetzt so toll, dass es nicht kommerziell ist, sondern am Ende muss das ja sozusagen meine Wissenschaft irgendwie voranbringen. Ja, ähm, das ist natürlich ähm, schon schon der erste Haken. Es soll meine Wissenschaft voranbringen und die Frage nach den ökonomischen Bedingungen stellt sich natürlich im Alltag einer Wissenschaftlerin, eines Wissenschaftlers nicht unbedingt die ganze Zeit. Ähm, Sie haben jetzt im Rahmen der DGPUG ähm, bei mehreren Zeitschriften so einen Transformationsprozess ähm, zumindest zu mehr Openness hin begleitet. Äh, inwiefern war da auch ein Weg zu Scholarled äh, mit dabei? Also haben Sie sozusagen Erfahrung schon gemacht, sich von einem großen Verlag zu trennen oder wie ist das gelaufen? Also wir haben in der Tat, wir, wir haben ganz verschiedene Modelle. Wir haben natürlich einerseits, also was uns gelungen ist, wo wir auch sehr froh darüber sind, dass alle Journals, die wir als Fachgesellschaft mitfinanzieren, tatsächlich jetzt Open Access sind. Das war ein, ein längerer Prozess. Uns hat sehr geholfen also sozusagen, dass wir mit einem, in einer Verlagskooperation von vornherein Open Access gestartet sind und damit natürlich auch andere Player quasi auch unter Druck gesetzt haben. Das finde ich, glaube ich, eine wichtige Strategie, dass man Dinge ausprobiert, dass man Alternativen aufzeigt und dann auch dafür wird ähm, wir haben ähm, jetzt modelle wo wir einerseits quasi großer Player sind in so einer Art Crowdfunding-Aktion, wo wir aber sozusagen noch den Verlag an Bord haben bei, ähm, bei der Medienkommunikationswissenschaft, bei der SCM, die wir ja aus der Fachgesellschaft initiiert haben, haben wir immer noch einen Verlag als Dienstleister quasi für die für die eigentlichen Produktionsaufgaben. Alles andere machen wir schon selber und wir haben ein drittes Format, Proceedings, die wir tatsächlich jetzt seit zwei, drei Jahren komplett in Eigenregie aufgesetzt haben und für uns war da eben immer wichtig, dass wir da Nischen gefunden haben, haben, wo es passt. Also diese Proceedings, die wir mit ganz, ganz wenig Aufwand machen, das ist einfach eine gute Quelle für unsere kleineren Fachgruppentagungen, äh, wo wir da auch einfach Publikationen brauchen, wo wir auch sagen, wenn das kommt in eine SCM oder sowas nicht so fix rein und das ist ein Beispiel dafür, glaube ich, wie wenn man sowas quasi in einer Nische entwickelt, dann Erfahrung damit sammelt, dass man das dann auch skalieren kann mit anderen Fachgesellschaften zusammen oder auch vielleicht in der eigenen Fachgesellschaft. Ja, das sind schon mal ein paar erste Wege. Wir haben, äh, Mike hat das eben erwähnt, Praktiken, was kann man konkret machen, ist was Wichtiges. Mit einer Fachgesellschaft im Rücken haben Sie da natürlich auch eine Organisation, die auch finanzielle Ressourcen bereitstellen kann, oder? Ja, das ist richtig. Also wenn ich mir unseren Etat anschaue, also ein weiter Teile unserer Mitgliedsbeiträge, geben wir zur Sicherung von Forschungsinfrastruktur aus. Und ich glaube, da sind wir jetzt kulturell für uns in den letzten Jahren auch einen großen Schritt weitergekommen, weil wir eben nicht mehr sagen, es geht irgendwie um ein Verbandsabo von einer Zeitschrift, sondern wir sagen, wir konnten die Leute davon überzeugen, dass wir sagen, wir brauchen eine Infrastruktur, wo junge WissenschaftlerInnen, wo gestandene WissenschaftlerInnen publizieren können, wo wir irgendwie jetzt in der Diskussion mehr sind. Wenn wir neue Publikationsformate haben, was sind denn dafür dann auch die richtigen Publikationsorte? Und das ist, glaube ich, eine gute Diskussion. Das ist vom Mindset, glaube ich, wichtig, dass man nicht mehr über die Zeitschrift spricht, die man irgendwie als Abo mitfinanziert, sondern dass man anfängt, über Infrastruktur zu sprechen. Und ich glaube, das wird auch wichtiger, weil sich ja das Thema Publizieren, das Thema Repositories, das Thema Zugriff auf Daten auch zunehmend quasi überlagert und vermischt. Und ich glaube, da muss eine Fachgesellschaft auch dementsprechend ganzheitlicher unterwegs sein. Ja, ähm, von den Erfahrungen, die ich bislang mit Fachgesellschaften gemacht hat, scheint mir das relativ progressiv. Es gibt ja durch, durchaus auch welche, wo ähm, der der das Festhalten nicht nur am ähm, äh, nicht offenen, sondern auch am gedruckten so stark ist, dass das sehr schwierig ist. Insofern herzlichen Glückwunsch, ähm, dass Sie da in der Fachcommunity sind, ähm, bei der das so gut funktioniert. Ich würde gerne noch mal ein bisschen anschauen, ähm, welche anderen Publikationsformate außer den Zeitschriften es noch gibt. Und da sind Sie, ähm, Frau Dijkilic, natürlich ähm, hier eine gute Ansprechpartnerin. Sie stammen aus einem Fach, was notorisch Open Access Averse ist, aus den Rechtswissenschaften und sind dort mit dem Verfassungsblock an einem offenen Projekt beteiligt, was gleich mehrere Pionierfunktionen erfüllt. Also nicht nur versuchen sie, Inhalte im Kontext der Rechtswissenschaft offen zugänglich zu machen, sie versuchen auch noch den Bogen der Wissenschaftskommunikation zwischen Wissenschaft und Politik und Journalismus ähm, zu, äh, zu schlagen. Wie kommt denn das in der juristischen Community an? Äh, ziemlich gut, ähm, also schönerweise tatsächlich. Also den Blog gibt es schon seit einer Weile, seit zwölf Jahren jetzt gegründet, ähm, hat den Max Steinweis, der selbst äh, sowohl Jurist als auch Journalist ist, ähm, was vermutlich auch bis zu einem gewissen Grad erklärt eben, diese diese Pionierstellung, die der Blog hat, ähm, der sich eben nicht direkt aus der Wissenschaft heraus gegründet hat, ähm, aber schnell sich auf eine Art und Weise entwickelt hat, die ähm, die Wissenschaft in den Mittelpunkt gestellt hat, ähm, eben indem ähm, das Format darauf setzt, dass tatsächlich Expertinnen, also WissenschaftlerInnen ihre Exper Expertise zur Verfügung stellen, ähm, sowohl ihrer eigenen Community ähm, als auch der allgemeinen Öffentlichkeit. Und das Verfassungsrecht bietet sich dafür natürlich sehr gut an, weil viele Themen sind natürlich Themen, die auch jeden Tag in der Zeitung stehen. Das heißt, insofern konnte das, denke ich, auch eine gute Zugkraft entwickeln, da das Dinge sind, über die sowieso die Republik redet, beziehungsweise Europa oder auch die Welt. Wir publizieren ja nicht nur auf Deutsch, sondern eben auch auf Englisch. Und unsere Themen sind nicht nur deutsches Verfassungsrecht, sondern das auch auf einer globalen Ebene. Herr Rinsdorf hatte eben ja schon mal das Thema Reputation und Renommee angesprochen. Wie gliedert sich denn jetzt spezifisch der Verfassungsblock ähm, auf Ihrem Lebenslauf ein? Wenn jetzt ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Verfassungsblock publizieren, ist das was, was in der Community schon so anerkannt ist, dass es da zwischen anderen begutachteten Publikationen steht? Der Blog ist ja auch begutachtet. Es gibt peer review verfahren Das ist nicht einfach, äh, jemand denkt sich Sonntagabend was aus und, und haut das Montag irgendwie auf eine Webseite. Ähm, wie wie ist das in der Community angekommen? Ähm, genau, also ähm, es ist eben so, dass wir ähm, Verfahren haben, um die Qualität zu sichern, ähm, sowohl intern als auch mit WissenschaftlerInnen, ähm, die uns wiederum ähm, anbieten, eben die Texte zu bewerten und zu beurteilen und diese Review durchzuführen. Und die Rückmeldungen, die wir bekommen, die sind äh, unterschiedlich. Also mittlerweile ist es... Ähm, merkt man schon oder was wir häufig zurückgespielt bekommen, dass es ähm, für viele tatsächlich auch, ähm, ja, also dass sie, dass sie selber es positiv bewerten und dass es auch in ihrem wissenschaftlichen Umfeld positiv bewertet wird, wenn sie auf dem Verfassungsblock publizieren können. Ähm, andererseits im Berufungsverfahren ähm, ist es aber auch, bekommen wir auch die Rückmeldung, dass da teilweise kritisch draufgeschaut wird ähm, und das eben nicht als vollwertige Publikation wahrgenommen wird. Ähm, obwohl wir da seitens der WissenschaftlerInnen auch immer wieder ähm, kommuniziert bekommen, dass es tatsächlich auch eine Schwierigkeit natürlich ist, ähm, eine, einen Sachverhalt ähm, einzuordnen schnell, denn wir sind ein schnelles Medium, wir reagieren schnell, also nutzen dieses Blogformat und dieses digitale Format eben auch tatsächlich tagesaktuell reagieren zu können ähm, und die Dinge eben in der Kürze und in einer einfachen Sprache auf den Punkt bringen zu können, ähm, sodass es ähm, natürlich nicht eine wissenschaftliche Tiefe hat, aber natürlich eine tiefe wissenschaftliche Expertise erfordert, ähm, die dahinter steht. Und insofern ist meine Wahrnehmung, dass, ähm, dass da das Annehmen seitens der Wissenschaft geteilt ist, wie das eben immer so ist, ähm, aber es durchaus auch viel Wohlwollen äh, existiert. Und kann man diese, diese Linien äh, beschreiben, also diese Teilung, geht die durch Generationen, geht die durch Fachsegmente, geht die durch methodische Schulen? Ähm, kann man da irgendwo sagen, wo eher die Befürworter und wo vielleicht eher die GegnerInnen sind? Ähm, das kann ich so nicht bestätigen. Also, was, was wir schon, also das Gefühl, das ich schon habe, ist, dass es dass das natürlich ähm, ein, eine Generationenfrage ist. Ähm, aber nicht so unbedingt, also nicht ausschließlich, sagen wir mal so. Es gibt natürlich immer ähm, auf allen Ebenen ähm, Leute, die stärker verhaftet sind, eben den traditionellen äh, Strukturen und den traditionellen Mechanismen und Publikationsmedien. Ähm, ähm, aber also ich würde sagen, wenn sich eine Linie festmachen lässt, dann vermutlich am ehesten noch so eine, eine der Generationen. Sie haben ja in dem Projekt öffentlicher Zugang zu öffentlichem Recht tatsächlich auch noch mal richtig erforscht und sind gerade dabei zu erforschen, wo genau diese Skepsis eigentlich lokalisiert ist und wie die aussieht. Können Sie da schon erste Ergebnisse mit uns teilen? Woran hakt das? Warum sind nicht alle von diesen ja unzweifelhaft moralisch, gesellschaftlich positiven Werten begeistert und machen mit? Ja, also ich, ich möchte da gar nicht so sehr, ähm, also diese Studie führt ein Kollege von mir durch mhm. äh, im Rahmen des Projekts, der da viel mehr drin ist, deswegen okay. möchte ich da nicht vorgreifen oder ähm, was Falsches sagen, aber ähm, soweit ich das von ihm auch kommuniziert bekomme, ähm, ist das, ähm, also, ist, also ist die Frage, ob es tatsächlich eine Skepsis gibt oder ob nicht viel auch einfach sich nicht damit beschäftigt wird, weil sich diese Fragen nicht stellen in der Rechtswissenschaft bislang in diesem Maße, wie sie es halt in anderen Wissenschaftsdisziplinen unter Umständen tun. Und das eben ein traditionell gewachsenes System ist, das, das bislang noch einigermaßen also relativ gut funktioniert. Und hinzu kommt, dass in der Rechtswissenschaft wir noch die Besonderheit auch haben, dass viel publiziert wird, was nicht im strengen Sinne wissenschaftliche Publikationen sind mhm. ähm, und dass eben der Bedarf seitens der Praxis natürlich auch so enorm ist. Also dass insofern die Verlage natürlich auch noch eine ganz andere Stellung haben und haben können, ähm, weil eben ähm, Publikationen von WissenschaftlerInnen, aber auch von PraktikerInnen geschrieben und äh, konsumiert werden und werden müssen und insofern da auch einfach ähm, Nachfrage besteht. Hm. Ähm, ich habe gesehen, dass es in dem Projekt auch äh, unter anderem darum geht oder gehen wird, sich damit auseinanderzusetzen, was Bibliotheken eigentlich brauchen. Sind Sie da schon einen Schritt weiter in dem Dialog ähm, zum Thema Openness und Bibliotheken? Ähm, ja, ähm, also, also ein kleinen Schritt. Wir sind gerade dabei, ähm, die, ähm, die Antworten, die wir da bekommen haben, also da ein bisschen nachzuhaken, aber auch ähm, auszuwerten. Was wir bislang festgestellt haben, ist, dass eigentlich die Grundbedürfnisse sozusagen von Bibliotheken eigentlich ziemlich niedrigschwellig sind. Also das, was wirklich benötigt wird, um eingebunden werden zu können, um auffindbar zu sein, um archiviert werden zu können. das, das scheint das scheint relativ simpel zu sein. Was wo wir jetzt noch genauer reingehen müssen, ist, was denn, wünschenswert wäre, was schön wäre, tatsächlich ähm, für Bibliotheken ähm, noch zusätzlich zu haben und was vielleicht für uns auch hilfreich und nützlich wäre, einfach um die Auffindbarkeit noch zu verbessern und auch die Auffindbarkeit eben in wissenschaftlichen ähm, Katalogen noch weiter zu verbessern. Da gehen wir jetzt noch rein, aber von den von den Grundvoraussetzungen war jetzt mein erster Eindruck, dass das doch relativ niedrigschwellig ist und ähm, also haben in Gesprächen viel gehört von Metadaten und dann stellt sich für uns natürlich eine Frage: Welche Metadaten? Welche Metadaten? Aber so schlimm wie ähm, jemand, der eben nicht aus der Bibliothekswelt kommt und sich nicht eben oder aus der Verlagswelt und sich damit beschäftigt, ähm, also scheint sich nicht zu bestätigen, dass das unüberwindbar wäre. Ja, also da geht es dann vor allem um ähm, sowas wie ähm, Schlagworte, Datenstrukturen etc., Verankerungen in Datenbanken und Indizes, damit die Publikationen auch aufgefunden werden können. Genau. genau. Ja, also es geht nicht darum, ähm, wie Sie Geld von den Bibliotheken kriegen können. Ähm, das ist, also ähm, das ist schon auch Teil zu erfahren, was ähm, notwendig ist, um tatsächlich Open Access-Publikationen ähm, und dann auch eben so ein Format wie den Blog ähm, finanzieren zu können was sich für uns zu Beginn auch die Frage gestellt hat, inwiefern wir uns überhaupt in diese Publikationslandschaft einpassen lassen oder inwiefern ähm, Bibliotheken ähm, uns wahrnehmen als Publikationen, ähm, die ähm, förderungsfähig sind mhm. überhaupt. Und ähm, genau, also da haben wir bislang, ähm, also hat sich jetzt gezeigt, dass dass diese Skepsis uns gegenüber, obwohl wir Block heißen, auch wenn wir es vielleicht nicht das sind, was dieser Name evoziert, dass die so stark ausgeprägt nicht ist, wie wir es befürchtet hatten, aber auch nicht nicht existent. Aber die Förderung jetzt zum Beispiel für einen Verfassungsblock, die wäre aber jetzt nicht irgendwie artikelweise, sondern tatsächlich für die gesamte Unternehmung sozusagen. Ähm also der Ansatz, den wir jetzt verfolgen, ist, dass wir im Prinzip planen gewisse Anzahlen von Publikationen, weil so wie wir das wahrgenommen haben und wie wir das kommuniziert bekommen, ist, dass Bibliotheken Inhalte einkaufen und eben keine Strukturen fördern. Also das sind die Rückmeldungen, die wir bislang bekommen haben und insofern haben wir das entsprechend dann formuliert, um das an die Bibliotheken herantragen zu können. Das ist jetzt die Steilvorlage für Herrn Christoph. Aha, ähm, als Bibliothek kaufen Sie Inhalte, aber fördern keine Strukturen. Ähm, ich weiß, ich arbeite selber in einer Bibliothek. Ich bin also ein bisschen parteiisch, dass das nicht immer ganz so ist. Ähm, aber wie sehen Sie das im Moment, Herr Christoph? Was kann der Beitrag der Bibliotheken zur Bibliodiversität sein? Und ähm, mit Verlaub, warum werfen wir diesen riesigen Verlagen immer noch so viel Geld in den Rachen? Die letzte Frage ist die schwierigste. Und, die können wir äh, auch zur Seite stellen, die, wenn wir. Ich glaube, die, die müssen wir am Anfang ein bisschen zur Seite stellen, äh, weil wir sonst äh, sehr schnell in die traditionelle Debatte rund um Deal und Co. und diese Fragestellungen kommen. Und wir wollen ja äh, den Schwerpunkt vielleicht am Anfang der Diskussion noch etwas mehr auf das lenken was Bibliotheken außerhalb dessen, dass sie Geld überweisen können und Inhalte einkaufen, was natürlich unser Kerngeschäft äh, seit Jahrhunderten ist, äh, aber was wir außerhalb dessen zu leisten imstande sind. Und da gibt es eben eine Menge, denn Bibliotheken haben sich als leistungsstarke äh, Forschungsinfrastrukturanbieter in den letzten Jahren positioniert. Und das ist ein neues Geschäftsfeld, das ist... Äh, würde ich sagen, erst so in den letzten 15, 10 bis 15 Jahren hat das einen enormen Aufschwung erlebt. Und warum sind Bibliotheken der prädestinierte Ort auf dem Campus, wo so etwas idealerweise angesiedelt sein sollte? Weil sie ein per se als Infrastruktur auf Nachhaltigkeit angelegt sind. Die Bibliothek ist ein Ort, den gibt es heute, den gibt es morgen und den wird es übermorgen geben. Und aus diesem Kontext heraus ist es ein, äh, ein, ein kluger Weg, Bibliotheken in die, auf der einen Seite in die Lage zu versetzen, dass sie Publikationsinfrastrukturen anbieten und hier für die Wissenschaftlerinnen der eigenen, vielleicht auch über die äh, eigene Einrichtung hinaus, als Dienstleistungsanbieter auftreten. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch notwendig, die ähm, Perspektive auf das von mir manchmal etwas despektierlich als äh, Projektgeschäft äh, gekennzeichnete äh, Verfahren, dass man Drittmittel einwirbt, um Dinge auf den Weg zu bringen, um Infrastrukturen zu etablieren, die, und dafür gibt es viele empirische Beispiele, dann ähm, keine keine nachhaltige Lebensdauer erfahren, sondern kommen und gehen. Und das ist natürlich genau nicht der Ansatz, den insbesondere die Wissenschaftlerinnen erwarten, sondern die erwarten eine, eine stabile Infrastruktur, auf der sie, wenn, auf der sie als sozusagen Publizierende einen seriösen Partner an ihrer Seite finden. Und das ist etwas, da können Bibliotheken eine, große Rolle spielen. Das tun sie heute schon. Und da sehe ich auch nochmal einen enormen Markt, dass diese äh, seriös Betriebenen sehr kostengünstig, weil äh, für eine, eine große Menge auch an Personen ausgerichtete Strukturen dann betrieben werden können. Und wenn wir in dem Bereich uns weiterentwickeln, dann äh, ist für alle Beteiligten im Publikationsprozess etwas gewonnen, auch für die Fachgesellschaften, auch für etwas wie das Verfassungsblock. Das sind alles Orte, wo auch IT-Infrastrukturen äh, gehostet, betrieben, äh, finanziert werden müssen. Da sind Bibliotheken ein äh, leistungsstarker Partner. Wir sind jetzt in sehr im Abstrakten geblieben. Können Sie vielleicht noch ein bisschen konkreter sagen, wie solche Infrastrukturen bislang ausgesehen haben und im Moment aussehen, die schon von, von Bibliotheken unterstützt oder ähm, gefördert werden, die äh, eben auch Scholarlet Publishing ermöglichen, damit wir ein bisschen ein plasterisches Bild haben, neben jetzt den Zeitschriften der Fachgesellschaften und äh, dem Verfassungsblock zum Beispiel. Was können wir uns da vorstellen, was an Bibliotheken passiert? Ein traditionelles Handlungsfeld, muss man mittlerweile sagen, von Bibliotheken ist der Repositoriumsbetrieb. Das heißt, das ist eine äh, Plattform mit äh, unterschiedlichen Open Source Softwarelösungen in der Regel betrieben, auf äh, der in einer sehr strukturierten Art und Weise äh, wissenschaftliche Ergebnisse dauerhaft abgespeichert, archiviert, zitierfähig rezipiert werden können. All das, was äh, die Kernkompetenz von Oh, Bibliotheken ausmacht, also das eben angesprochene Met Metadatenthema, Maschine, ma maschinelle Lesbarkeit von Informationen, der Nachweis, die zugänglich, äh, Dinge zugänglich zu machen, dauerhaft zugänglich zu machen, nicht heute sichtbar, aber in drei Monaten nur noch schwierig sichtbar und in drei Jahren nicht mehr sichtbar, sondern dauerhaft, stabil, verlässlich sichtbar zu machen. Das sind Dinge, die wir heute tun. Und da gibt es viele prominente Beispiele, dass äh, Universitätsbibliotheken solche Repositorien aufgesetzt und eben sehr erfolgreich betreiben und nach einigen, denke ich, Anfangsschwierigkeiten heute im Erfolgsfall auch bei den Wissenschaftlerinnen der eigenen Einrichtung als allererster Ansprechpartner dienen, wenn es darum geht, wissenschaftliche Ergebnisse, unter anderem auch Forschungsdaten zum Beispiel, dann ablegen zu können. Das, das ist eine Stärke, und äh, ich denke, in diese Richtung, da müssen wir weiter arbeiten und noch äh, zusätzliche, ja, noch eine Schippe drauflegen, um äh, in dem Bereich noch besser zu werden und natürlich auch die Forscherinnen und Forscher der eigenen Einrichtung von der Sinnhaftigkeit, der Nutzen, äh, der, des Nutzens einer solchen Infrastruktur zu überzeugen. Das ist, das ist ein großartiger nächster Punkt. Wir wollen noch eine Schippe drauflegen. Der, was auf dieser Schippe liegt, ist idealerweise große Mengen Geld, mit denen wir ähm, große Mengen an hochqualifiziertem Personal engagieren können, um diese Infrastrukturen zu betreiben. In der Regel sind insbesondere, wenn wir Open-Source-Technologien verwenden, ähm, die, die Betriebskosten auf, auf der Sachmittelseite gar nicht so hoch, sondern wir brauchen Leute, ähm, die das machen. Wen? das ist jetzt die, die wichtige nächste Frage hier für unsere Runde, wen müssen wir denn ins, äh, ins Boot kriegen? Wen müssen wir sozusagen ähm, überzeugen und wovon müssen wir uns vielleicht gegenseitig auch noch überzeugen, um diese Extraschippe drauf zu kriegen? Denn im Moment ist es ja nicht so, ähm, dass wir uns jetzt eben mal zwei Dutzend Leute holen können, um unser Repositorium so aufzubauen, dass wir da Zeitschriften hosten, einen großen Verlag machen können, dass wir die Blogs unterstützen können etc. Wo hakt das denn, ähm, dass wir diese Infrastrukturen nicht längst ähm, haben können. Also ich würde sagen, einen Teil dieser Infrastruktur haben wir. Das ist genau die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre, die ich versucht habe, ein bisschen anzureißen. Aber ja, äh, der Wandel ist ein mühsamer. Und äh, das hat zum Beispiel in einer Universitätsbibliothek, wie der Meinen, äh, der TU Berlin auch praktische äh, Hintergründe. Es ist eben nicht möglich, innerhalb von ganz kurzer Zeit einen Großteil der Großteil der knappen Ressourcen, der immer knappen Ressourcen äh, umzuwidmen und äh, bestimmte Geschäftsfelder in ihrer ähm, Bedeutung einzudampfen, um Ressourcen in andere Bereiche umzulenken. Das heißt aber nicht, dass das nicht möglich ist, sondern das sind ist, ein, das ist eines der berühmten dicken Bretter, das gebohrt werden muss, dass man erkennt auf der Ebene der Leitung der Bibliotheken, aber vor allem auf der Ebene der Leitungen der Hochschulen, dass hier Infrastrukturen aufgebaut äh, werden und auch finanziert werden, nachhaltig finanziert werden müssen, die zum Wohle aller Beteiligten ähm, entwickelt und betrieben werden müssen. Und diesen diesen Ansatz, dass man die Mehrwerte erfahrbar macht, vor allem für Hochschulleitungen, dass es nicht abstrakt bleibt, sondern dass man mit konkreten Beispielen aufwarten kann, um zu zeigen, ja, wir äh, hier ist das Geld gut und sinnvoll investiert. Hier werden Infrastrukturen nicht aufgebaut, die von drei, vier Leuten dann nur in Anspruch genommen werden, sondern die, eine große, äh, die eine, auf eine große Nachfrage dann auch treffen. Da müssen wir den Beweis antreten und äh, das ist kein einfaches Geschäft. Aber ich glaube, dass es möglich ist und dass man aufsetzend auf den bisherigen Erfolgsstories durchaus etwas selbstbewusster jetzt mittlerweile auch agieren kann. Ja. Wir versuchen jetzt gerade, Sie wissen es, weil Sie selbst beteiligt sind in Berlin, ähm, mit Berlin University's Publishing einen neuen Schub in äh, die ganze Thematik zu bringen. Und das machen wir deswegen, weil wir jetzt auch mutiger geworden mhm. sind, weil wir mit mehr einem, einem anderen Anspruch an die Sache rangehen können. Und ich glaube, das lässt mich auch sehr positiv von jetzt in die Zukunft blicken, dass die Bibliotheken diese Anfangsschwierigkeit, sich in dieser neuen Rolle als Infrastrukturdienstleister zu etablieren, das ja. ist, da ist ein Schritt gegangen. Und jetzt sozusagen kommt der nächste Schritt. Jetzt können wir auch mal so vermessend sein und sagen, ähm, wir übernehmen auch traditionelles Verlagsgeschäft. Wir ja. sind dazu technisch aber auch organisatorisch, inhaltlich, fachlich in der Lage, solche äh, Themen angehen zu können. Und da liegt, da liegt sozusagen ein ganz wichtiges äh, Element, äh, dass wir für die nahe Zukunft angehen können und müssen. Ja, Herr Rinsdorf, ähm, äh, da, da regte sich jetzt Widerspruch, Zuspruch. Ich konnte es nicht ganz ähm, identifizieren. Ähm, wie sehen Sie das ähm, gerade bei der Frage, wer jetzt eigentlich wen überzeugen muss? Ähm, Herr Christoph, Sie haben jetzt von den Hochschulleitungen gesprochen. Sie haben aber auch gesagt, wir müssen die WissenschaftlerInnen vom Nutzen unserer Infrastrukturen ähm, überzeugen, was ja das Gegenteil von Scholar-led wäre. Das wäre dann ja irgendwie Library-led. Ähm, Herr Rinsdorf, wie, wie schauen Sie auf diese Gemengelage? Also ich habe da gerade sehr wohlwollend zugehört, denn ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir über Forschungsinfrastrukturen reden, immer auf der einen Seite über Größenvorteile reden, wenn wir sozusagen das knappe Geld am besten einsetzen wollen. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir sozusagen auf, auf Insellösungen gucken und irgendwie Dinge, die man die letztendlich jedes Fach gleich braucht, dass man da anstrebt, dass man das einmal richtig gut macht. Das finde ich total wichtig das heißt natürlich strategisch betrachtet, wo kann man auch im öffentlichen Kontext Leute identifizieren, die die nötigen Kompetenzen haben und diese nötigen Kompetenzen auch weiter verbessern können. Also sind man einmal großen, also quasi quasi Größeneffekte, klar, im digitalen Markt, aber auch sozusagen ähm, Exzellenzeffekte, Economist of Scope, also dass ich einfach das Wissen habe, nicht jeden Fehler nochmal machen muss. Das halte ich für strategisch super wichtig und da finde ich sind Bibliotheken, aber ähm, auch andere Dienstleister wie die GESIS oder das unglaublich wichtige Partner, wo ich glaube, dass man da auch noch stärker zusammenarbeiten muss und wo wir als Fachgesellschaft natürlich dazu beitragen können, unsere Mitglieder, unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon zu überzeugen, dass es da auch äh, diese Expertise da ist und dass es da auch Modelle geben kann, die ähm, da erfolgreich sind. Und das wäre der einzige Punkt. Also Projektgeschäft würde ich nicht ganz so äh, quasi so ganz beiseite stellen, weil ich schon wichtig finde, dass es Pilotprojekte geben muss, indem man eine Community von einem Nutzen überzeugen kann. Aber ich glaube, und da teile ich Ihre Kritik, ich glaube, Projektgeschäft ist in Deutschland so, zumindest, dass das nicht... Ähm also, dass man nicht streng genug damit ist, hört man jetzt mit dem Projekt auf, was hat uns das Projekt gebracht und wollen wir mit dem Projekt irgendwie, wie wollen, was haben wir denn daraus gelernt? Also quasi, dass ich glaube, man bräuchte mehr Konsequenz, äh, Projekte abzubrechen, aus Projekten was zu lernen und dann Dinge auch sozusagen ähm, vielleicht auf einer breiteren Basis zu versuchen, irgendwie zu verstetigen. Das sehe ich eine Herausforderung. Und der letzte Punkt, glaube ich, mit mit Blick auf unser Fach kann ich das sagen, aber ich glaube, in vielen anderen Disziplinen ist es nicht anders. Letztendlich müssen wir, wenn wir ernsthaft in Wettbewerb gehen wollen, mit äh, global agierenden Verlagen äh, eine Antwort haben auf Internationalisierung. Also es geht ja eben darum, kriegen wir es hin, ähm, äh, Dinge zu platzieren, die eben in Communities äh, rezipiert und genutzt werden, die eben an Landesgrenzen nicht Halt machen. Und das ist nochmal der größere Punkt Zusammenarbeit, Netzwerkbildung. Und auch vielleicht mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern global agieren zu gucken, was können wir da an, was gibt es global für vor, quasi für schon für Modelle und wie können wir das zusammenschalten. Finde ich einen Riesenpunkt, den wir da noch zusätzlich adressieren müssten. Mhm. Auch wohl wissen dass das natürlich Förderpolitik national ist, aber das löst ja das Problem nicht. Ja, da sind jetzt natürlich so mindestens zwei Bruchlinien drin, die ich glaube, die uns sehr, sehr äh, beschäftigen und die das Thema natürlich auch schwerer machen. Ähm, das eine ist der Widerspruch, oder das ist nicht der Widerspruch, aber vielleicht der Konflikt, in dem wir uns bestimmt alle auch schon befunden haben. Wenn wir einerseits versuchen, mehr oder weniger agil zu arbeiten, Sachen auszuprobieren, Experimente zu wagen etc. und auf der anderen Seite nachhaltige Infrastrukturen mit einer Economy of Scale schaffen wollen, dann kommt das natürlich irgendwann auch an seine Grenzen. Wie kleinteilig kann man sein? Oder wie, wie großteilig ähm, kann man denken? Ähm, Sie haben in einer Publikation geschrieben, Herr Rinsdorf, dass Sie eigentlich eher vorschlagen würden, statt der großen Masterpläne für mehr Openness äh, in inkrementellen kleinen Schritten vorzugehen. Ähm, was für eine Art von kleinen Schritten könnten das dann sein, die vielleicht langfristig trotzdem ähm, große Wirkungen entfalten? Ja, das ist richtig. Ich glaube, also ein großer Masterplan dafür ist das Feld, glaube ich, zu dynamisch. Das ist wie mit allen, quasi bei digitalen Märkten in generell so. Also ich kann jetzt nicht sagen, was für Technologie ich in fünf Jahren habe und daher auch die Skepsis, auch aus der Publikation raus zu sagen, wir haben jetzt den einen Plan für alle. Ähm, es gibt aber schon einen Masterplan, dass ich viele Dinge ausprobiere und nach klaren Kriterien gucken kann, sozusagen. Sie tragen, erfüllen die den Zweck oder erfüllen die den Zweck nicht? Bin ich mit, einem, bin ich einem, mit einer Publikationsinitiative in der Lage, zum Beispiel relativ schnell für ein neues Publikationsformat Reputation auch innerhalb eines Faches aufzubauen? Und in dem Sinne finde ich sozusagen viel ausprobieren total gut, weil das, glaube ich, auch nur die Kreativität, die im Fach ja da ist, die gerade auch bei Mittelbauleuten da ist, die auch die Leute ja sind, die auch neue Formate, neue Forschungsstrategien äh, auch quasi in das Fach reintragen. Natürlich muss ich die Leute befähigen und ermuntern, Dinge auszuprobieren und da finde ich auch, dass eine wichtige Rolle von Fachgesellschaften, da dann auch, äh, auch mal Ressourcen bereitzustellen. Aber dass man dann auch relativ schnell genug guckt äh, von den vielen Dingen, die da draußen sind, was funktioniert und was pushen wir dann sozusagen in, einen, in, einen, in eine quasi eine größere Skala rein. Und da muss ich natürlich irgendwann schon, wie überall sonst im digitalen Markt, auch dann mal sagen, ein paar Dinge sterben und ein paar andere Sachen fördern wir weiter. Ja, der zweite Punkt, der eben in Ihren Ausführungen vorkam, war einerseits diese Idee, die uns ja behauptlich jetzt mal alle antreibt, wenn wir über Openness reden im weitesten Sinne, dass es um eine um Verteilung, um eine Gleichverteilung und um eine insgesamt fairere Publikationskultur geht. Andererseits haben Sie jetzt auch das, ähm, äh, das E-Wort benutzt. Also es geht natürlich auch um Exzellenzförderung. Es geht immer um Dis Distinktion ähm, von einzelnen WissenschaftlerInnen, ähm, von äh, einzelnen Zeitschriften und Publikationsorten. Und ähm, das ist ja sozusagen die Legacy, die es so schwer macht, aus den alten Strukturen ähm, ähm, auszubrechen. Ähm, Frau Dackelić, Sie haben jetzt ja ein neues Publikationsformat ähm, ausprobiert. Und ähm, wenn Sie sich jetzt umgucken, mit dem Blick vielleicht auch einer ähm, jüngeren Wissenschaftlerin, gibt es da eine Bewegung, wo wir sehen können, dass sich dieser Widerspruch zwischen ähm, ja, wir wollen irgendwie das Beste für alle und Weltgemeinschaft und globales Wissen, äh, aber irgendwie muss sich die einzelne Person mit ihrer wissenschaftlichen Karriere, die einzelne Institution, mit ihrer Position in internationalen Rankings durchsetzen? Weicht das irgendwie auf? Gibt es da, äh, Marcel sagte vorhin, es ist noch nicht alles verloren? Ist das in dem Feld irgendwie auch absehbar, dass die Gemeinschaft zu einem Wert wird? Ähm, also ich habe schon den Eindruck, es gibt viele, also ich habe das Gefühl, es gibt viele Projekte, die gerade entstehen. Ähm, auch im Bereich Open Education, also Lehrbücher, die entstehen ähm, eben äh, nach dem Prinzip von, von Open Science tatsächlich, wo alles komplett offen ist. Ähm, das sind dann ähm, in der Regel NachwuchswissenschaftlerInnen, die dann auch daran arbeiten und die das auch vorantreiben und auch ursprünglich vorangetrieben haben. Und ähm, also auf der einen Seite gibt es diese Bewegung ähm, oder diese Leute, ähm, die Wert darauf legen und die das vorantreiben. und ähm, die da also wirklich mit also für die Rechtswissenschaft irgendwie fast äh, revolutionären ähm, Arbeitstechniken darangehen und und Ideen auch ähm, und auf der anderen Seite ähm, ist es aber eben dennoch ähm, nach wie vor eben wichtig in der Rechtswissenschaft bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen wenn man eben eine wissenschaftliche Karriere einschlagen möchte eben halt die zwei Buchpublikationen und dann eben auch entsprechend bei ähm, also dort zu publizieren, ähm, wo man eben publizieren muss. Ähm, aber ähm, wie gesagt, gerade scheint tatsächlich sehr viel zu passieren und es scheint doch auch ein bisschen aufzubrechen. Ähm, ich würde vielleicht noch ganz kurz auf Sie eingehen, was Sie gerade gesagt haben mit dem Ausprobieren. Und ähm, manche Sachen müssen dann auch ähm, vielleicht sterben, wenn sie halt nicht so gut funktionieren. Ähm, das ist einerseits sicherlich richtig, ähm, auf der anderen Seite ist, ähm, es ist auch so, dass also so im rechtswissenschaftlichen Bereich ähm, gibt es so einige Blogs, die mal entstanden sind, eventuell häufig dann ähm, von, äh, von Forschungsinstitutionen oder von Lehrstühlen oder Ähnliches, die dann wieder einschlafen. Und mein Gefühl ist auf der anderen Seite aber auch, dass ähm, um halt eben diese Nachhaltigkeit zu schaffen, bedarf es natürlich auch, Finanzierung. Also weil häufig solche Projekte, solche Innovationen und solche solche Ideen, die dann durchgeführt werden, dann ja doch an einer Person hängen ähm, und ähm, eben in diesen ähm, universitären Strukturen eben eingebunden sind. Und wenn diese Person weg ist oder wenn unter Umständen Mittel wegfallen, ähm, dann unter Umständen die Dinge einschlafen vielleicht gar nicht, weil sie sich nicht im Laufe der Zeit herausstellen würden, erfolgreich sein zu können oder Reputation erlangen zu können, sondern einfach nur weil halt tatsächlich Ressourcen fehlen, ähm, die eben notwendig sind, auch um ähm, um diese Reputation zu erlangen und ähm, wofür ich denke, dass der Verfassungsblock auch tatsächlich ein gutes Beispiel ist, ähm, wo einfach tatsächlich hartnäckig und lange jemand wie Max Steinweis dabei war und dabei sein konnte ähm, und eben diese eine Person da da eben war und zur Verfügung stand und auch nach wie vor zur Verfügung steht. Und ähm, das ist eben ein Problem dann mit der Finanzierung, wenn eben diese Stetigkeit nicht sichergestellt werden kann und gewährleistet werden kann, dass eben dann überhaupt solche neuen Formate entstehen können. Also bei dem zweiten Punkt gut, dass Sie nochmal ansprechen. Also ähm, ich bin absolut dafür, also würde das dass beispielsweise Fachgesellschaften, mit den schmalen Ressourcen, die wir ja nur haben. Oder dass wir auch sozusagen wissenschaftspolitisch diskutieren, wie können wir es schaffen, dass wir so eine Art, äh, ich sage das jetzt mal Startup-Finanzierung haben, wo man sagen kann, wie können denn neue Formate wie so ein, wie so ein Blog, wie können die sozusagen, äh, wie kann man das sicherstellen, dass Reputation erlangt werden kann? Ich glaube, da sind wir gar nicht weit auseinander ich glaube am Ende, der, der, ich glaube der einzige Unterschied ist, dass man natürlich die Ressourcen ja nicht unendlich verfügbar sind. An irgendeinem bestimmten Punkt wird, wird man immer sagen, als Community dieses neue Format stiftet nutzen, der von vielen Kolleginnen und Kollegen gesehen wird. Und dann äh, fliegt es auch, weil letztendlich auch die Kolleginnen und Kollegen dann auch wieder die Bibliotheken davon überzeugen und sagen, hier, das ist das Angebot, das brauchen wir, aber brauchen wir in der Wissenschaft oder das muss es einfach für unsere Studierenden geben und dann dadurch auch letztendlich auch eine nachhaltige Finanzierung sicherstellen. Also ja, ich finde, es ist Absolut diskussionswert zu sagen, wie schaffen wir denn quasi eine Sandbox, wo solche Dinge entstehen und wachsen können, überhaupt eine Reputation kriegen können. Aber ich glaube, man muss realistisch sein, dass das ja nicht heißen kann, man kann mit allem starten und alles geht immer und ewig weiter. Weil das ja auch nichts nützt, wenn es alles gibt, aber nicht genutzt wird. Denn wir wissen, also Aufmerksamkeit bleibt ja eine knappe Ressource. Und ich bin ja nun selbst, ich forsche sehr, sehr, sehr viel über quasi ähm, Journalismus und da haben wir quasi mit partizip partizipativen Formaten, gerade im Lokalen, ja genau dieselbe Problematik. Also die Dinger entstehen, total gute Ideen und in dem Punkt, wo es richtig erfolgreich wird, kann man halt das nicht mehr mit ein oder zwei Leuten machen, sondern müsste investieren in Infrastruktur und da ist ja genau dieselbe Diskussion, wie kriegen wir das hin, dass wir so ein journalistisches start genau durch diese Phase durchkriegen, dass die am Ende dann auch tatsächlich dann auch die Zahlungsbereitschaften generieren. Finde ich ja auch letztendlich eine breite Community, die bereit ist zu zahlen, ist eine schöne Sache auch für Unabhängigkeit, auch im wissenschaftlichen Bereich. Würde ich insofern auch immer, glaube ich, ist wichtig, dass man die auf dem Zettel behaltet. Also wenn es nicht immer nur über Förderung spricht, sondern schon einmal überlegt, gibt es da irgendjemanden, auch Privatleute, die eigentlich sagen, tolle Sache, gebe ich Geld für aus, stiftet mir Nutzen. Finde ich, das wird immer ein bisschen zu früh auch beiseite gelegt als als Finanzierungsform. Ja, jetzt haben wir ganz, ganz viele offene Töpfe, ähm, wo ich jetzt vielleicht noch mal kurz hingehen möchte, ist, weil ähm, der Begriff Scholar-led ja auch beinhaltet, dass die WissenschaftlerInnen auch neue und andere Rollen übernehmen. Und ich glaube, das hat oft auch viel mit mit der Nachhaltigkeit zu tun. Wie, wie stellen wir uns das denn vor? Also ich weiß, dass bei den infrastrukturseitigen Prozessen immer die Frage ist, wie kriegen wir denn die wissenschaftliche Expertise mit an Bord? Und ähm, auf der Seite der WissenschaftlerInnen, die Publikationsprojekte starten, in der Rolle war ich selber auch schon, ist, ist dann die Frage, wie schaffe ich mir eigentlich dieses Prozesswissen rauf? Wie, wie äh, mache ich jetzt letztendlich Tätigkeiten, die ja nicht ohne Grund im Verlagswesen ausdifferenziert sind als eigene Branche sozusagen? Ähm, und äh, wie, wie bauen können wir diesen Spagat einbauen in die in die, äh, in die Frage, wie wir Scholarlet ähm, fördern können? Ähm, wer soll diese Arbeit eigentlich? machen? Also hören die Wissenschaftler auf zu, zu Wissenschaften und, und publizieren mehr? Ist das alles Personalunion? Brauchen wir ganz neu trainierte Menschen? Ähm, wer, wer geht da in die, äh, in die erste Linie sozusagen? Oder beziehungsweise nicht in die erste Linie, wer steht da im Maschinenraum und macht das letztendlich? Ähm, Herr Christoph, haben Sie da eine Vorstellung? Also was wir nicht erwarten können, ist, dass die WissenschaftlerInnen ähm Aufgaben übernehmen, die sie davon abhalten, ihrer Wissenschaft nachkommen zu können. Da gibt es auch überhaupt nach, meinem, nach meiner Erfahrung eine nur sehr gering ausgeprägte Bereitschaft, äh, Zeit dafür zu opfern, die man, äh, weil man sie für eine, besti eine bestimmte äh, ehrenamtliche Tätigkeit äh, einbringen muss, dann am, an, am anderen Ende weniger Zeit für die eigene Forschung hat. So, das kann nicht der, äh, der, der Weg sein, dass wir sozusagen mit der Forderung an die Wissenschaft herantreten. Ja, wenn ihr Scholarly-Led äh, publizieren wollt, dann müsst ihr auch von euren kostbaren Zeitressourcen sozusagen dafür was abgeben. Das halte ich für einen wenig aussichtsreichen Weg, sondern wir müssen mit überzeugenden Angeboten, Infrastrukturangeboten ähm, aufwarten, die die Wissenschaftlerinnen davon überzeugen, dass, ähm, und das ist ein nicht einfaches Geschäft, äh, dass diese Infrastrukturen zum beiderseitigen Nutzen sind. Und das ist das, was eben auch dieses Wissenschaftsgetriebene ist. Wir arbeiten ja mit unseren äh, zur Verfügung gestellten Infrastrukturen nicht im luftleeren Raum. Bibliotheken müssen den Nachweis antreten, dass die von Ihnen entwickelten Dienstleistungen auch nachgefragt sind. Wenn sie nicht nachgefragt werden, müssen sie eingestellt werden. Das ist übrigens auch nochmal der Schlenker in Richtung äh, Projektförderung. Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Ich bin ein ganz großer Freund von projektgetriebener, vom Projektgetriebenen ausprobieren, dass man sagt, wir müssen in ganz viele verschiedene Richtungen gehen, aber dann, da bin ich ganz bei Ihnen, dann muss der Tag kommen, wo man sich die Karten legt und sagt, diese Infrastruktur, die hat sich jetzt bewährt, die muss verstetigt werden. Mhm. Und dann kommen wir in ganz praktische Dinge rein. Wenn ich eine Infrastruktur verstetige, dann brauche ich eventuell zwei Vollzeitstellen für den Bereich, um auch eine Vertretungssicherheit garantieren zu können. Denn eins ist klar, und das merken wir in unserem äh, Beratungsalltag ganz eindeutig. Die Wissenschaftlerinnen sind zu Recht eine sehr anspruchsvolle Gruppe. Die wollen äh, Leistungen auf Top-Niveau. Und um das bringen zu können, muss man sich intern als Infrastrukturdienstleister so absichern, dass man den, auch wenn der Sturm mal tobt, und zum Beispiel Leute, weil sie sich beruflich verändern wollen, die Bibliothek verlassen, dann darf sowas nicht zusammenbrechen, so eine Infrastruktur. Man darf sich nicht von Einzelpersonen abhängig machen. Das klingt alles wenig sexy, ja, sondern aber das ist der, das ist der Boden, den wir bereiten müssen, um auf dieser Grundlage Infrastrukturen so erfolgreich betreiben zu können, dass sie in der Folge in der Wissenschaft reüssieren. Und das ist genau der Weg, diese bibliothekarischen Aspekte zu kombinieren, mit, so zu, mit, einer, mit den Anforderungen von Wissenschaft zu kombinieren, dass ein schlüssiges Ganzes daraus entsteht. Das hat man früher glaube ich so nicht für möglich gehalten, dass Bibliotheken ein Ort sind, die so etwas hervorbringen können. Das ist aber jetzt mittlerweile äh, gelebte Praxis. Und ich und ich sehe auch, dass die das einen jetzt mal Reputationsgewinn sozusagen für die Bibliotheken in der Wissenschaft gibt. Wir sind heute, wir stehen heute anders, werden heute anders wahrgenommen, werden als von der Wissenschaft Stärker als seriöser Partner für ihre Publikationsanliegen wahrgenommen. Und das ist ja erstmal eine Erfolgsgeschichte. Daran anzuknüpfen, ist für beide Seiten von Vorteil. Denn das A und O sind ausfinanzierte, stabile, nachhaltige Strukturen. Wenn man auf die nicht aufsetzen kann, dann sind alle anderen Sachen Luftschlösser, die äh, schnell zerplatzen und wenn man sich nur mal vorstellt, dass sowas wie ein Repositorium bei uns mit mittlerweile deutlich über 10.000 Einträgen ähm, aus irgendeinem Grund übermorgen nicht mehr zur Verfügung stehen würde, das wäre eine wirkliche äh, äh, Katastrophe. Und deswegen muss man an der Stelle für nachhaltigen Betrieb sorgen. Das ist nicht einfach, aber insbesondere mit der Einbindung der Wissenschaft und, der Rücken und dem Rückenwind den wir dort mittlerweile bekommen, ist das zum Beiderseitigen wohl möglich. Ja, das ist auch eine interessante neue Metapher, dass die Bibliotheken Rückenwind aus der Wissenschaft bekommen. Ich hätte mir vorgestellt, dass es vielleicht eher noch anders aussieht, dass es eher so ein partnerschaftliches Unterstützungsverhältnis ist. Ähm, Herr Rinsdorf, Sie wollten aber auch noch was direkt dazu beitragen. Ich wollte es einmal auch nochmal unterstützen. Ich glaube tatsächlich, diese, diese, dieser Grundersatz zu sagen, wo sind die wo sind die Probleme, die WissenschaftlerInnen gelöst haben möchten und dann die Infrastruktur dafür zu entwickeln? Finde ich total von der, von der Perspektive sehr, sehr wichtig. Ich finde als zweiten Punkt ergänzend noch wichtig zu schauen, dass man sich immer wieder fragt, ähm, also dass man die Prozesse selber hinterfragt man sagt, warum machen wir das eigentlich so und sind da Dinge, die wir auch weglassen können? Mhm. Finde ich ein großer Fehler bei diesen Projekten, dass es am Anfang zu viele Features gibt, dass man alles will mit einer Sache, anstatt dann sozusagen sich auf einen bestimmten, Kernangebot auch quasi erstmal konzentriert. Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und dann den Dritten natürlich die Frage, also Technologie dafür nutzen, wo sie da ist, was wir auch an Schritten automatisieren können. Also wenn ich nur an Redaktionssysteme oder sowas denke, wie, wie schlecht wir da teilweise noch sind und wie viele Menschen da Dinge anpacken müssen, wo man sagen muss, warum ist das eigentlich im Jahr 2021 noch so? Also wo man sich tatsächlich da auch fragen muss, ja, warum denken wir da direkt immer sozusagen über Menschen nach oder wollen wir die Leute, die wir da haben, die gut qualifizierten Leute nicht in Feldern wiederum einsetzen, wo sie direkt den WissenschaftlerInnen auch sozusagen Nutzen stiften? Und da würde ich auch noch quasi wissenschaftspolitisch eine kleine sozusagen äh, Brücke schlagen. Wir reden ja auch in den Fachgesellschaften in allen Fächern immer darum, was sind denn eigentlich Karriereoptionen für junge Wissenschaftlerinnen jenseits der etablierten Professurstrategien und so. Und ich glaube, in diesem Feld von Forschungsinfrastrukturen, wo wir auch Fachexpertise brauchen beim Aufbau, da finde ich, gibt es auch, äh, was Entfristung und solche Dinge angeht, finde ich aus meiner Sicht ein paar sehr, sehr interessante Karrierepfade. Und das ist natürlich eine wissenschaftspolitische Entscheidung, die man an, an LandespolitikerInnen adressieren müsste. Seid ihr bereit, auch da sozusagen eine größere Vielfalt quasi an, an, an Pfaden auch einzurichten? Finde ich aber auch durchaus zwei Punkte, die man miteinander diskutieren kann und finde auch diskutieren sollte. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, das insgesamt bei Infrastruktureinrichtungen, Bibliotheken gerade sehr groß ist, ähm, Personal mit eigener wissenschaftlicher Erfahrung direkt reinzuholen und ähm, da sozusagen die Verknüpfung ähm, so eng wie möglich zu machen. Wenn wir jetzt noch mal kurz auf die ähm, Akteursfrage Frage kommen, Frau Dalkinitsch, ähm, die WissenschaftlerInnen, die viel Arbeit machen, die Bibliotheken, die den WissenschaftlerInnen, die harte Arbeit abnehmen und sie können sich auf die Inhalte fokussieren, wie sehen Sie da die Arbeitsverteilung in so einer Scholar-led Publishing-Welt? Ähm, ja, also tatsächlich, ähm, also ich, ich nehme das genauso wahr oder kann das genauso bestätigen, dass ähm, also für den Blog auch ähm, Bibliothek, ähm, also insbesondere die Stabi, ähm, also weil unsere Texte sind ja auch in einem Fachrepositorium, ähm, also wirklich ein super Partner ist dass, und dass mittlerweile eben auch diese Prozesse, eben diese Archivierung ähm, und die ähm, also, das Generieren der DOIs, dass das automatisiert jetzt funktioniert. Und das war jetzt ein stetiger Prozess über die letzten Jahre. Ich weiß noch, als ich anfing beim Verfassungsblock, da haben wir die DOIs immer noch händisch generieren müssen. Das ist jetzt, wie gesagt, automatisiert. Und das halt in Zusammenarbeit eben mit der Bibliothek. Und, also, ich kann das insofern nur bestätigen, dass es eine, also, dass wir die Bibliothek wahrnehmen als wirklich wichtigen Partner tatsächlich, ähm, ähm, der uns da viel Arbeit abnimmt und, ähm, und uns auch auf, auf Sachen stößt, auf die wir sonst unter Umständen nicht stoßen würden. Und, ähm, und also kann das auch nur bestätigen, dass tatsächlich Aufgabe der WissenschaftlerInnen soll es natürlich sein, Wissenschaft zu machen und eben sich nicht Gedanken darüber zu machen, ähm, welche Metadaten braucht das und wo müssen sie rein und wie muss ich indexieren? Also diese diese ganzen Dinge, die lenken ja letztlich dann nur ab. Und wofür wir die WissenschaftlerInnen ja auch möchten bei uns auf dem Blog, ähm, ähm, ist ja eben ihre wissenschaftliche Expertise bei uns ähm, einzuspeisen und eben nicht eine technische Expertise. Also wenn Sie sie haben, es gibt es ja auch natürlich, aber, ähm, aber das ist nicht Ihre primäre Aufgabe. Ähm. Das klingt ja alles sehr einhellig. Ich glaube, wir haben dieses Podium ein bisschen zu harmonisch gestaltet. <lacht> ähm, aber wenn wir jetzt mal gucken, die Akteure, die wir bis jetzt im, im Blick haben, wenn wir eine ähm, divers aufgestellte Publikationslandschaft wollen, in zehn Jahren, in 20 Jahren, haben wir jetzt in dem Gespräch ähm, der letzten Dreiviertelstunde eigentlich schon alle Akteure benannt. Wir haben jetzt die großen Verlage schon mal sozusagen geflaggt, als, da müssen wir jetzt heute eben gerade nicht drüber reden. Weil Müssen wir? Müssen wir doch? Holen wir sie jetzt aus dem Hut? Okay, dann stelle ich die Frage noch zu Ende und dann können wir die großen Verlage aus dem Hut holen. Die Frage ist, wen haben wir sozusagen jetzt noch nicht, nicht im Blick gehabt? Wir haben über Fachgesellschaften gesprochen, Hochschulen, Universitäten, ähm, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken als Infrastrukturanbieter. An manchen Forschungseinrichtungen sind das auch nicht die Bibliotheken, sondern tatsächlich Rechen- oder Medienzentren, die vergleichbare ähm, äh, Sachen zur Verfügung stellen. Ähm, gibt es noch andere Akteure? Wir können gerne noch mit den großen Verlagen, vielleicht auch mit den mittelgroßen Verlagen nochmal anfangen. Anfangen. Was für eine Rolle können die eigentlich in einer biodivers aufgestellten Publikationslandschaft spielen? Eine hoffentlich deutlich geringere als heute, mhm. ist die Antwort. Denn äh, das ist ja unser gemeinsames Ziel, dass wir diese äh, Oligopole, die heute noch bestehen, aufbrechen und sie in ihrer Bedeutung schmälern. Das ist ein, eine gemeinsame sozusagen von Wissenschaft und Infrastruktureinrichtungen gemeinsam betriebene Zielsetzung. Und der entscheidende Punkt, der sich jetzt doch in den letzten Jahren verändert hat, ist doch genau der, dass wir als Infrastrukturdienstleister mittlerweile auf Augenhöhe mit den äh, Dienstleistungsangeboten dieser Verlage aufwarten können. Da ist ein Prozess des Nachholens, äh, hat da stattgefunden. Und mit diesem Selbstbewusstsein auftreten zu können, heute auch als alternative zu dem, was die wissenschaftlichen Großverlage heute als Dienstleistungsportfolio offerieren, dass wir sagen, das muss man nicht mehr unbedingt dort abrufen, sondern dazu gibt es Alternativen. Dazu gibt es nicht kommerzielle Lösungen, auf die ihr Wissenschaftlerinnen setzen könnt. Auf die, äh, nicht, das ist keine B-Lösung mehr, sondern das ist der Unterschied. Und ich glaube, das ist oder das kann sich zu einer äh, Situation dahin entwickeln, dass das für viele Wissenschaftlerinnen, die ja im Prinzip im direkten Gespräch, vor allem im vertraulichen Gespräch dann auch sagen, ja, ich möchte ja eigentlich auch nicht so gerne bei den, äh, wir wollen sie jetzt hier gar nicht, nicht namentlich aufführen, bei den üblichen Verdächtigen publizieren. Aber, und dann kommt die bekannte Litanei von Gründen. So, und einer der wichtigen Gründe, ähm, oder bei einer Vielzahl dieser Gründe können wir heute sagen, nein, da gibt es alternative Möglichkeiten. Da müssen sie, da muss am Ende muss die Wissenschaft auch springen. Also wir, wissen, wir Bibliotheksfachleute, wir sind nicht in der Position, Wissenschaftlerinnen Ratschläge zu geben, wo sie publizieren sollen. Das, sozusagen, das ist nicht unser Geschäft, sondern wir können mit ähm, innovativen Lösungen aufwarten und Alternativen aufzeigen, auch eben alternative Publikationsorte nicht nur beschreiben, sondern anbieten, konkrete Lösungen, handfeste praktische Lösungen offerieren. Und ich glaube, da ist ein enormes Potenzial. Und wenn das von einer deutlich größeren Zahl noch von Wissenschaftlerinnen wahrgenommen wird, dass sie hier, Erkennen, was da, für, was da für Chancen drin liegen, dann kann ein echter äh, Veränderungsprozess in den nächsten Jahren Raum greifen und eine viel diversere, ähm, spannendere Publikationslandschaft entstehen, indem nämlich genau diese vielen verschiedenen seriös betriebenen Publikationsinfrastrukturen dann zur Verfügung stehen mhm. und man eben nicht gezwungen ist, zu einschlägigen Großverlagen zu gehen. Wir dürfen Sie schon nennen, das ist hier keine Voldemort-Situation. Also es gibt aber ja noch ein Spektrum zwischen eigenes Journal mit OGS und ich publiziere jetzt in, in Nature. Also dazwischen gibt es ja vielleicht noch andere Player, die vielleicht wichtig sind. Aber Herr Rinsdorf, Sie wollten direkt einen Kommentar noch dazu geben. Ja, also ich, ich glaube am, am ich glaube ja eher, dass sich das auch weiter sozusagen polarisieren wird zwischen den großen Verlagen, die sozusagen mit dem notwendigen Know-how auch sozusagen gerade datengetriebene Geschäftsmodelle realisieren können. Ich nehme das eher so wahr, dass die, dass die mittleren und kleineren Zeitschriftenverlage da eigentlich auch eher getriebene sind, die sozusagen technologisch sozusagen mit den Großen auch nicht mehr mitkommen. Also dann insofern, da, da sehe ich gar nicht so viel Potenzial, ehrlich gesagt, dazwischen, sondern ich glaube, entweder geht es darum, dass man bei den Großen bleibt, die ja auch also teilweise gute Angebote auch machen, muss man auch sagen, die auch zuverlässig funktionieren oder dass man eben auf Infrastrukturen setzt, die jenseits dieser Verlage entstehen und entstanden sind. Und ähm, ich, das, ich glaube, da nochmal der Punkt Reputation spielt eine Riesenrolle. Also das sind natürlich die Fächer jeweils auch in der Pflicht zu sagen, was erkenne also sozusagen, was achte ich dann auch als werthaltige Publikation in einem Berufungsverfahren, in irgendwelchen Rankings, was auch immer. Da sind wir natürlich bei Wissenschaftspolitik, die auf dieser Basis ja auch Ressourcen sozusagen zuteilt. Und da haben wir es natürlich als WissenschaftlerInnen eigentlich in der Hand zu sagen, naja gut, muss das jetzt immer noch quasi jetzt der das kommerziell getriebene Angebot sein? Können wir das tatsächlich nicht selber machen? Und das ist natürlich die größte Herausforderung. Und ich glaube, da ist es quasi strategisch, ich glaube ich, geht es immer darum, dass man Menschen im Fach überzeugt, die in gewissen Domänen auch quasi ähm, ähm, selbst persönliche Reputation genießen und die diese persönliche Reputation da auch reintragen können. Und in dem Moment sehen wir, glaube ich, auch am ehesten Veränderungen. Also dieses, was wir auch sonst in Organisationen sagen würden, so Innovationsnetzwerk zu bilden, zu schauen, wer hat denn einerseits im Gegenstand die ist da sozusagen, welche Person hat die totale Kompetenz und ist auch anerkannt und welche ist hinreichend offen für neue Publikationsformate und das, glaube ich, voranzutreiben, ist ein ein kluger Schachzug, um aus diesem Punkt rauszukommen. Wo springe ich denn jetzt gerade auch als Nachwuchswissenschaftler/in mal eben nicht mehr vom von dem Journal Beitrag in den fünf sechs Titeln, die jedes Fach nennen kann, wo man eigentlich sein muss, und wo gehe ich da in die alternativ publizierte in das in alternativ publizierte Journal rein? Und ich glaube, international international ist da ein Schlüssel. Also kriege ich, also das merke ich ja bei uns auch. Wir kriegen das ja im nationalen Bereich gut hin, quasi auch Scholar-led in unserem Fach Publikationsalternativen zu bieten. Aber das ist nicht das, was viele Leute bei uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als, äh, wollen, sondern die wollen natürlich was haben, was auch über die nationalen Grenzen hinaus anerkannt ist. Ja, ähm, mit Blick auf die Uhr können wir jetzt vielleicht uns auf so eine kleine Ziel zu bewegen. Ähm, Sie haben jetzt schon äh, ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich die strategische Ausrichtung. Also wie können wir uns eigentlich aufstellen, um diese Bewegung, die wir jetzt ähm, aufgezeigt haben, auch tatsächlich praktisch möglicher zu machen? Vielleicht auch mit Blick auf die ähm, Handlungsspielräume, ähm, die wir tatsächlich haben. Ich fand das interessant, Herr Rinsdorf, dass Sie jetzt nochmal darauf hingewiesen haben, ähm, dass das auch mit einzelnen Personen zu tun haben kann. Also wenn wir uns angucken, wie kommt Veränderung in Communities, hat das manchmal damit zu tun, ob man da eben so einen Journalisten hat, der sich hinstellt und sagt, ich mache jetzt diesen Blog, ob man eine Wissenschaftlerin in einem Fach hat, die sagt, ich publiziere jetzt in der neuen Zeitschrift und und leihe ihr sozusagen meine Reputation aus. Aber darüber hinaus gibt es gibt es strategische ähm, Ansatzpunkte, die wir jetzt in den Rollen, die Sie jetzt hier auch verkörpern, ähm, angehen können, um ähm, Scholar-led Publishing ähm, zu stärken. Ähm, also, ja, der Anruf beim BMBF, den zu sagen, dass sie mal langfristig mehr Geld investieren sollen und nicht nur zwei- und drei-Jahresprojekte finanzieren sollen. Ich glaube, das ist, das haben wir gut erarbeitet, dass das sozusagen ein Schritt äh, sein könnte. Aber darüber hinaus, was, was sehen Sie? Was können wir tun? Ähm, was ist unser Ziel für 2022, um, um Scholar-led Publishing ähm, einen Schritt weiterzubringen? Herr Christoph, greift beherzt zum Mikrofon, dann ähm, können Sie die Runde gerne eröffnen. Was ich glaube, oh, aus Bibliothekssicht, was wir noch besser machen können, ist die Vernetzung untereinander und die die Stimme, die wir im wissenschaftlichen Diskurs haben oder im wissenschaftspolitischen, muss ich sagen, im wissenschaftspolitischen Diskurs, äh, noch deutlicher zu erheben und zu sagen, wir haben Antworten auf eine ganze Reihe von Fragen und äh, diese Antworten so zu kommunizieren, dass sie bei den politischen Entscheidern auch Gehör finden. Also ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass eine, ein Grund für die gute Entwicklung des ganzen Open Access-Publizierens-Themas -Thema, in Berlin auch darin liegt, dass die großen Universitätsbibliotheken sich äh, zu einer sehr kooperativen Strategie in den letzten Jahren haben verständigen können. Wir treten nicht mehr alleine irgendwo auf, sondern versuchen, die Kräfte zu bündeln. Und das sorgt für eine andere Wahrnehmung. Das sorgt für eine andere Wahrnehmung auf der Ebene der Präsidenten, der entsprechenden Hochschulen, also der Präsidien. Das sorgt in der Wissenschafts-, in der, in der Senatsverwaltung für eine andere Wahrnehmung. Und diesen Prozess, den wir begonnen haben, den auch andere Akteure auf eben den, äh, entsprechenden Ländern begonnen haben, den müssen wir mh, fortsetzen. In Formaten wie der TU9 oder der U15, dort noch mehr äh, pointiert die Stimme zu erheben und auch mh, ja, progressive Positionen zu beschreiben, die dann wiederum die Präsidien der TU9, der, U, der U15 sich zu eigen machen können. Das ist uns ja in der Vergangenheit schon gelungen, dass man sagt, das ist doch hier eine Position, die wäre es doch wert, ähm, als gemeinsame Haltung äh, angenommen zu werden. Und das bewirkt eine Menge, wenn man ähm, nicht mit lauter Einzelmeinungen als in der HRK zum Beispiel, ja, um mal einen Ort zu nennen, konfrontiert wird, sondern dass deutlich ist, dass es, eine, dass es zumindest eine bestimmte Gruppe von Akteuren gibt, die sich auf weitgehend gemeinsame Positionen hat verständigen können. Zum Beispiel, ja? dass wir gemeinsam den drei größten Verlagskonsortien der Welt sehr, sehr viel Geld geben. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ne? Das ist eine äh, Strategie, die erfolgreich und gleichzeitig nicht erfolgreich mhm. war. Deal ist ein Erfolg und ein Misserfolg zugleich. Und es ist wahnsinnig schwierig, äh, am Ende zu einer begrü einem begründeten Urteil zu kommen, ob jetzt die Waage auf der einen oder auf der anderen Seite nach unten geht. Je nachdem, welche, welchen Blick man darauf richtet. Ja, Ich aber, würde aber gerne ja. das Positive aus Ihrem Beitrag rausnehmen. Ähm, zum Thema Deal ähm, ist unter Beteiligung des OABB in vier Wochen ähm, eine Podiumsdiskussion, wo wir dann über das Thema auch mit einem Vertreter ähm, von Deal noch mal diskutieren können. Aber der positive Punkt war, auch Infrastruktureinrichtungen, Bibliotheken ähm, die Stimmen zusammenlegen, insbesondere in der Auseinandersetzung mit der Politik, ähm, mit der Landespolitik, Hochschulrektorenkonferenz etc. Das ist doch eine sehr, äh, eine sehr klare Botschaft, auch hier mehr auf die Gemeinschaft und weniger auf, die, auf den Wettbewerb vielleicht zu setzen. Ähm, Herr Rinsdorf, Frau Dalklisch, wenn wir uns die Strategien fürs nächste Jahr angucken, äh, was, was sind handfeste Dinge? Das muss auch nicht immer so groß skaliert sein wie die Hochschulrektorenkonferenz. Vielleicht können es auch kleinere inkrementelle Sachen sein. Was sehen Sie auf unserer ja, ähm, also ich kann das äh, nur bestätigen. Eben auch die Vernetzung ähm, jetzt aber auf der Ebene der Scholar led Community. Ähm, das ist ja ähm, womit wir begonnen haben. Also womit sich ja auch das Manifest, das ScholarLed Manifest, auseinandersetzt. Eben genau das Ziel, eben erstmal die gemeinsamen Bedürfnisse zu sammeln. Und da, egal aus welcher Disziplin man kommt, stellt man ja schnell fest: Die Probleme sind die gleichen, die Bedürfnisse sind die gleichen. Das heißt, das zu bündeln und dem halt, also das dann gebündelt eben ähm, nach außen zu tragen, um dann eben dem auch eine stärkere Wirkmacht zu verleihen, eben genau auf diese Art und Weise. Ähm, und das zum einen, also denke ich, durchaus auch in die Politik, ähm, sofern es da eben Barrieren gibt, die insbesondere was ähm, ähm, Diamond Open Access Finanzierung angeht, ähm, die das erschweren beispielsweise, ähm, aber auf der anderen Seite auch eben äh, sich zu vernetzen, um dann auch in den Dialog mit den Bibliotheken zu treten. Denn meiner Erfahrung oder Erfahrung nach, aber die Erfahrung, die wir bislang jetzt insbesondere auch in dem Projekt gemacht haben, ist, dass, ähm, dass die Bedürfnisse auf beiden Seiten nicht immer unbedingt klar sind. Ähm, also meine Lernkurve war jetzt sehr steil ähm, seit Projektbeginn, ähm, habe viel gelernt darüber, was Bibliotheken eben benötigen, wie sie funktionieren ähm, und habe aber eben auch festgestellt, dass ähm, das, dass wie wir funktionieren beispielsweise, wie wir aufgebaut sind und was eben die ähm, dann aber auch finanziellen Bedürfnisse eben sind, ähm, dass das natürlich, dass wir das auch erklären müssen, dass wir das deutlich machen müssen. Und insofern glaube ich, müssen wir als Scholar-led-Community eben das auch an die Bibliotheken herantragen. Ähm, damit beide Seiten eben verstehen, was die Bedürfnisse der jeweils anderen Seite sind, um dann gemeinsam äh, das an die Politik heranzutragen, bestenfalls. Okay, also mehr und enger kommunizieren zwischen den verschiedenen AkteurInnen. Herr Rinsdorf, was steht auf Ihrer Agenda 2022 für scholar Publishing? Also ich glaube... Neben Kooperation sozusagen und Definition von gemeinsamen Problemen, da würde ich mich also auch beiden VorrednerInnen anschließen, geht es, glaube ich, um vielleicht einen Tag mehr Handlungsorientierung im Sinne von, was brauchen wir als nächstes wirklich? Ja. Also ich, ich bin neben an relativ vielen Diskussionen teil, wo es immer wieder um konzeptionelle Fragen geht, wie sieht es denn in zehn Jahren aus? Und ich glaube, sozusagen einen Schritt nach vorne wäre zu sagen, was sind denn jetzt nochmal für sechs Monate, für zwölf Monate, was sind denn da Dinge, die wir tatsächlich in der Zeit schaffen können? Ja. Also etwas mehr Verbindlichkeit, was auch die Outcomes angeht. Also was wir aus dem, also so Minimum Viable Products, also was kriegen wir denn jetzt hin? Und was können wir auch schnell realisieren und wo können wir dann auch wiederum Hochschulpolitiker Hochschulmanagement auch sagen, das sind Dinge, die gut funktionieren und das sieht man auch nach kurzer Zeit schon, was das für einen Impact hat für eine bestimmte Fachcommunity. Ich glaube, das wäre so ein Schritt für 22. Ja, das ist doch jetzt ein sehr ähm, handhabbares Putpourri an, an Dingen, die wir ähm, alle mit in jetzt das, das laufende letzte Quartal und dann ins nächste Jahr nehmen können und uns in die, in die Pläne ähm, schreiben können. Also enger zusammenarbeiten, gegenüber der Politik auch ähm, besser kommunizieren und ähm, die Minimal Viable Products äh, schneller auf die Straße bringen, um wirklich zu gucken, was da passiert und handhabbare Ergebnisse hinzukriegen. Wir sind durch ziemlich viele Themen gefräst, in ein bisschen mehr als einer Stunde. Ich glaube, wir haben ziemlich viel angerissen. Ich würde die Gelegenheit kurz nutzen, um noch mal einen Blick in die Runde zu werfen und zu schauen, ob Sie und ihr eifrig Anmerkungen, Fragen oder Ergänzungen in der Zwischenzeit angehäuft habt, die wir jetzt vielleicht noch mal hier mit aufs Podium nehmen können. Ja, bitte. Interessiert ähm, Berlin, University Genau, wir holen ein Mikrofon, dann kann man ja. sie auch, können auch die Gäste an den Bildschirmen zu Hause Sie verstehen. Ja. Ach so, ja, ja. Die Berlin, Berlin Universities Press. Können Sie dann mehr dazu sagen, wie weit das ist? Ich habe schon davon gehört, aber noch nicht, nichts Konkretes jetzt auch. Oh. Das ist kein Wunder, weil es auch sozusagen öffentlich noch nichts Konkretes kommuniziert wurde. Es ist äh, der, der aktuelle Stand ist, dass wir ein bewilligtes Projekt, Anschubfinanzierung, äh, aus der Berlin University Alliance bewilligt bekommen haben. Wir, das sind die Bibliotheken der HU, der FU, der Charité und der TU. Und in diesem Konsortium zurzeit dabei sind, ein ähm, Dienstleistungsportfolio aufzubauen. Und ich denke, es ist okay, wenn ich hier sage, dass das im ersten Quartal des nächsten Jahres das Licht der Öffentlichkeit erblicken soll. Noch ist es ein Soll, weil wir auch noch eine, ähm, ja, ich nenne es nicht Genehmigungs-, aber Informationsschleife über die Präsidien abschließend gehen wollen. Denn Dinge müssen auch gewollt sein, müssen auch von den Universitätsleitungen den entsprechenden Rückenwind und die Unterstützung haben. Da sind wir aber sehr zuversichtlich, da wir natürlich längst mit den Leitungen auch im Gespräch gewesen sind. Der Name lautet Berlin Universities Publishing. Kurz Berlin-UP. Ja, also ähm, bleiben Sie gespannt. Anfang nächsten Jahres im ersten Quartal gibt es mehr. Es gibt schon eine auf den, auf den Webseiten der berlin University Alliance, gibt es schon eine kleinen Preview und eine Projektbeschreibung. Ähm, genau. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Anmerkungen, Ergänzungen, Widerspruch? Wir hatten sehr wenig Widerspruch heute. Ich würde mich über einen Widerspruch freuen. Ja, bitte. Da kommt ein Mikrofon. Ja, ich fand die, die Idee, dass man sagt, die Sachen, die sterben müssen, sterben dann auch. Finde ich, ist ja in dem traditionellen marktwirtschaftlichen Konzept der großen Verlage immer daran gekoppelt, dass auch Ziele erreicht werden müssen. Also dass man sagt, wenn das nicht funktioniert, dann fliegt entweder die Person raus oder das Projekt stirbt und es gibt einfach nicht mehr Geld, weil es kauft auch keiner. Und das war auch immer so das Problem der Anschubfinanzierung oder wie geht es dann weiter. Ich finde dieses, wenn man mal so ein Wort, so, so KPIs in diesen ganzen Projekten, das kommen mir immer viel zu kurz. Also was wollen wir denn tatsächlich erreichen? Was ist das Deliverable, was wir brauchen? Ich finde, das ist eigentlich die wichtige Struktur, die so ein bisschen in diesem ganzen Feld zu kurz kommt. Was ist denn so die Idee oder was ist ja Ihre Idee, wie man das besser signalisieren könnte? KPI ist Key Performance Indicator. Ja, genau. Ja, wie, wie ziehen wir die ein, Herr Rinsdorf? Finde ich einen super guten Ansatz. Also vielen, vielen Dank für die Frage. Und ähm, ich meine, die KPIs funktionieren ja immer auch im nicht kommerziellen Bereich und ich will ich eine KPI setzen immer voraus, dass ich eine strategische Idee habe. Was will ich, also wo soll sozusagen das Projekt hin? Und ich glaube, der insofern der Moment der Klarheit kommt eigentlich da, wo ich das Projekt aufsetze. Jetzt als Gründerin, als Gründer sollte ich das immer im Kopf haben, wo will ich denn mit dem Ding hin oder mit dem Ding hin oder wenn wir uns als Fachgesellschaften jetzt sagen, wir fördern wie irgendeine Infrastruktur, weil wir die für sinnvoll halten, sollten wir immer beantworten können. Das ist das, was wir uns für die wissenschaftliche Community, für die Kommunikationswissenschaft halt versprechen. Und ich glaube, da Klarheit zu haben bei den Leuten, die Geld geben, das ist total wichtig. Und ich glaube, das wäre in Förderprozessen, quasi Anschubfinanzierung, da auch nochmal klarer dann die Strategien auch zu sagen, was soll denn eigentlich welches Projekt leisten und dann auch sagen zu können, daran können wir es messen, finde ich ein super. Super wichtigen Punkt. Ich habe ja eben schon über Handlungsorientierung gesprochen, das heißt das ja letztendlich, dass ich also nicht im Sinne, das Ding muss Geld verdienen am Ende, sondern eher bei der Frage, wo wollen wir, wo ist der wissenschaftliche Zugewinn für die Community? Woran machen wir den fest? Und da wäre ich auch ganz oldschool Ökonomen und sagen, wenn wir es nicht messen können, müssen wir es eigentlich auch nicht anfangen, weil dann ist es irgendwie, dann können wir auch nicht diese Entscheidungen treffen, die wir als Community auch treffen müssen auch letztendlich demokratisch legitimiert in der Mitgliederversammlung, wo ich Leuten ja sagen muss, hier, dafür haben wir euer Geld ausgegeben und das habt ihr dafür bekommen. Legitimation, Leute ins Boot holen, was Sie eben angesprochen haben, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Hm. Herr Christoph, wollen Sie noch direkt dazu kommentieren? Noch einen Kommentar dazu. Also Erfolgsindikatoren zu definieren und ähm, Dinge messbar zu machen, das ist natürlich absolut äh, Not, ein notwendiger Scan-Geschäft, dass ich, falls das nicht aus, falls das nicht ähm, genügend hier zum Ausdruck gebracht werden bis, bisher worden ist, dann will ich es nochmal betonen, wie unglaublich wichtig das ist. Selbstverständlich müssen wir uns gemeinsam, ähm, zumindest im universitären Kontext, darauf verständigen, was sind denn Erfolgsindikatoren, zum Beispiel für Forschungsinfrastrukturen. Das lässt sich ganz konkret benennen. Da äh, lassen sich äh, Nutzungszahlen, da lassen sich eingestellte Objekte, was auch immer. Äh, da gibt es sehr konkrete Dinge, an denen so etwas festgemacht werden kann und auch muss. Denn man steht ja auch in, äh, mit dem öffentlich verausgabten Geld in einer äh, ganz klaren Erklärungssituation gegenüber den Geldgebern, was mache ich denn mit den Mitteln, die mir zur Verfügung gestellt worden sind, sei es über Projektmittel oder sei es dann im Rahmen einer äh, regelhaft implementierten Dauerinfrastruktur. Die muss sich rechtfertigen und dafür gibt es, glaube ich, gute und etablierte Mechanismen ähm, in den Universitäten, die sicherstellen, dass am Ende in der Bibliothek, ich sage mal, kein äh, La Pur La betrieben wird und wir irgendwelche lustigen Dinge entwickeln, die, für die, die letztlich niemand interessiert, die niemand nutzt. Sowas gibt es auch. Ja, das will ich nicht ausschließen, aber das ist die Ausnahme. Und ansonsten würde ich schon ganz klar sagen, dass es eine, eine sehr gute und erfolgsgetriebene Prozesshaftigkeit in den Bibliotheken gibt, die genau das, was sie einfordern, auch sicherstellt. Ich muss sagen, mir wird hier gerade ein bisschen unwohl, weil wir in so eine Marktlogik reinrutschen. Ähm, Frau Deklitsch, was ist Ihre Position? Ja, mir wird da auch ein bisschen unwohl. Ähm, also insbesondere, wenn ich denke, von Seiten der Wissenschaft, wie sich das messen lassen soll. Also es gibt Nischen, es gibt Journals, die ähm, publizieren in Nischen, ähm, die ihre Berechtigung haben, die aber vielleicht keine großen Zugriffszahlen haben und vielleicht auch nie haben werden die aber trotzdem einen Mehrwert schaffen, der auch rechtfertigbar ist und ähm, sein muss. Und ähm, ja, wie gesagt, eben seine Berechtigung hat, ähm, wo man ja, wo sich dann eben die Frage stellt, wie, wie lässt sich das messen? Wie soll das gemessen werden? Ähm, also da würde ich ein bisschen widersprechen. Also ich glaube, das eine ist sozusagen strategischer Fokus und das andere ist die Frage, will man das, macht man das, weil man nachher sozusagen ökonomisch in einer marktlichen Logik sozusagen damit Geld verdienen möchte. Aber ich brauche denselben strategischen Fokus, wenn ich sage, ich verfolge ein gesellschaftliches Ziel oder ein wissenschaftspolitisches Ziel. Und ich finde ja immer, dieser Fokus, der ist ja nicht nur für die Menschen wichtig, die darüber entscheiden müssen, unterstütze ich jetzt eine Infrastruktur aus öffentlichen Mitteln, aus Fachgesellschaftsmitteln, aus welchen Mitteln auch immer, sondern ähm, gerade für die Menschen, die neue Projekte antreiben, ist das noch viel wichtiger, finde ich, weil man sich dann noch klar machen kann, was muss ich denn wirklich selbst machen? Also wo ist jetzt auch das genuin fachwissenschaftlich in dem Projekt drin? Und an welchen Ecken kann ich mir auch KooperationspartnerInnen suchen, wo ich weiß, die machen das einfach viel besser? Wo ich sage, warum soll ich irgendwie mich mit dem Thema DOIs beschäftigen, wenn ich eine GESIS an der Hand habe, die das jeden Tag machen? Also diese ganzen vielen kleinen Entscheidungen, also insofern dieser Fokus macht auch nicht kommerzielles Projekt viel, viel besser, wenn die GründerInnen dann das für sich klar haben und sagen können, gut, das ist unser Job, das ist das, was wir der Community geben und darauf konzentrieren wir uns und für die anderen Sachen suchen wir Partner, seien es nur Bibliotheken, seien es irgendwie ähm, Fachgesellschaften, sei es da, äh, seien es da andere Infrastruktureinrichtungen, die in den jeweiligen Feldern äh, Expertise haben. Und ich finde, das ist völlig unabhängig von der Frage, ob ich eine komplett kommerzialisierte Verlagslandschaft mir vorstelle, wo letztendlich das Geld in, bei den Anteilseignern landet äh, oder ob ich sage, nee, ich will das eben nicht kommerziell solidarisch finanzieren. Das sind für mich zwei verschiedene Diskussionen, glaube ich. Mhm. Frau Deiglisch, wollen Sie noch direkt dazu? Ähm, ja, also ich glaube, da würde ich soweit gar nicht widersprechen, aber gerade wenn es eben darum ausgeht, tatsächlich neue Publikationen, Publikationsformate eben auszuprobieren, ähm, dann lässt sich der Wert erstmal vielleicht schlecht bemessen. Also ich meine ähm, natürlich an den Downloadzahlen vielleicht oder an den Klickzahlen, aber wie gesagt, solche Werte sind ähm, nicht unbedingt immer aussagekräftig oder decken sich nicht notwendigerweise mit dem wissenschaftlichen Wert und ähm, genau, das war eigentlich nur der Punkt, den ich insoweit machen wollte. Ja, das bedeutet dann in gewisser Weise, Entschuldigung, gar kein Widerspruch. Also ich meine, das wäre sozusagen gerade bei Metriken, dass da viele, viele Beispiele gibt, wo quasi das, was gemessen wird und das, was wir eigentlich messen wollen, weit, weit auseinander liegen. Ich glaube, darauf wollen wir gar nicht drüber diskutieren. Genau, also ähm, das Stichwort äh, DORA ist jetzt äh, sozusagen genannt und dass wir unsere Indikatoren überarbeiten müssen und nicht einfach die alten Indikatoren auf die neue ähm, äh, Publikationslandschaft übertragen müssen, ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt, wo wir alle daran mitarbeiten müssen, dass das nicht passiert, weil dann sitzen wir irgendwie ähm, im gleichen Schlamassel, aus dem wir eigentlich rauskommen wollten. Ähm, Herr Christoph, wollten Sie noch was hinzufügen? Vielleicht nur ein Beispiel, weil das fälschlicherweise so rübergekommen sein sollte, dass Zugriffszahlen zum Beispiel, also quantitative Größenordnung der einzige mögliche Indikator sind. Das ist es natürlich beileibe nicht. Es gibt an den Bibliotheken immer das berühmte Beispiel, dass wir eine bestimmte Datenbank für sehr viel Geld lizenzieren. Da gibt es genau zwei Zugriffe pro Jahr und da muss man dann äh, die Frage stellen, ja wie kann das denn sein? Da guckt eine, zweimal im Jahr schaut da nur jemand rein, aber dann hat mal im Rahmen eines qualitativen Interviews mal jemand herausgefunden, dass an diesen zwei Tagen ganz entscheidende Erkenntnisgewinne von der Person, die diese Datenbank dann pro Jahr genutzt hat, erzielt wurden. Und damit war die Investition auch absolut gerechtfertigt. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber das zeigt, dass man sich über die Frage, was ist Erfolgsmessung, äh, auseinandersetzen muss. Und da sind wir in der Bibliothek auch gefordert, das gemeinsam mit der Wissenschaft zu tun. Ich maße mir überhaupt nicht an, zu sagen, das ist ein Erfolgsindikator. Wir können aus einer bibliotheksfachlichen Perspektive unsere Dinge einbringen. Wenn wir über Linked Open Data sprechen, dann kann ich sagen, ja, wenn die Objekte gut verlinkt sind und in einer, einer internationalen Wissensnetzwerk gut auffindbar, dann ist das für aus einer bibliotheksfachlichen Sicht ein Mehrwert. Ob das dann auch aus einer fachwissenschaftlichen Perspektive ein Mehrwert ist, das gilt es gemeinsam herauszufinden. Also wir müssen im dialogischen Prozess diese Dinge besprechen. Das ist klar und es gibt da kein, äh, keine Deutungshoheit jetzt der Infrastrukturbetreiber zu sagen, Klickzahlen sind alles. Natürlich nicht. Ja, also auch da sind wir beim Thema mehr miteinander kommunizieren und die einzelnen Akteure ähm, enger zusammenzuhalten. Ich schaue noch mal in die Runde. Gibt es noch eine Frage, eine Anmerkung? Schaue ich noch mal in diese Runde. Haben wir was Wichtiges vergessen? Gibt es was, was wir unbedingt noch ähm, äh, mit über den ETA schicken, bevor wir uns ähm, hier verabschieden? Dann würde ich einfach sagen, vielen Dank. Es sind viele positive und auch, also es liegt ein leichter Optimismus im Raum. Also Marcel, es ist noch nicht alles verloren. Das scheint bestätigt zu sein von den Podiumsgästen, aber die To-Do-Liste ist lang. Ähm, deswegen würde ich gerne damit schließen, uns allen viel Kraft und Energie zu wünschen, ähm, dass wir diese Sachen ähm, auch umsetzen können. Und ähm, wir haben gelernt, es ist besser, wenn wir das zusammen machen, wenn die verschiedenen Akteure äh, auch tatsächlich miteinander reden und wenn wir nicht immer nur Konzepte machen, sondern auch äh, Dinge tatsächlich äh, in die Umsetzung bringen. Ich glaube, das ist eine ganz, äh, ganz gute Zusammenfassung und ein ganz schönes ähm, Abschiedswort für ähm, diesen Abend hier. Vielen Dank nochmal an die Veranstalter. Wollt ihr noch ein letztes Wort sprechen? Dann, ja, vielen Dank und äh, schönen Abend noch.